Dann sage ich ganz herzlich willkommen zu unserem heutigen Online-Seminar. Ich habe die Herren Land Meier und Saft an meiner Seite. Das sieht man noch gar nicht so richtig, aber die kommen gleich ins Bild, genau. Wir sind hier heute in Duisburg vor Ort in der Jugendherberge. Wir hatten heute Vormittag unsere Mitgliederversammlung der Deutschen Huntington Hilfe. Und traditioneller Teil dieses Programms ist auch immer wieder Neuigkeiten aus der Forschung zu erfahren. Und da freue ich mich auch hier, die beiden Herren hier zu haben. Und äh, ich habe schon gesehen, äh, es ist reichlich Material vorbereitet worden. Schon mal vielen, vielen Dank vorab. Äh, wir freuen uns auf all die Neuigkeiten, die es gibt. Eine Information an Sie als Teilnehmer. Wir haben geplant, bis 16 Uhr würden eine Pause mittendrin einplanen, wie es denn inhaltlich das passt. Und ähm, Sie haben über den F und A-Knopf am unteren Bildschirmrand die Möglichkeit, äh, Fragen zu stellen. Und äh, sobald Fragen eingehen, werden wir dann darauf auch eingehen und entsprechenden Positionen dazu. Sie können auch gerne auf anonym gehen, dann wenn, wird der Name nicht angezeigt werden, dann kommt auch die Frage nur so zum Vorschein. Ähm, das ist es technisch von mir vorab und äh, ich will gar nicht lange Worte verteilen, äh, verbrauchen, weil ich habe so viel Material gerade gesehen, das reicht mindestens für zwei Stunden. Und... Äh, ich bin auch super gespannt, was es an Neuigkeiten gibt. Von daher mache ich die Bühne frei und übergebe, ich weiß gar nicht an wen, an Sie beide. Und an, äh, beide. An, an Sie beide, genau. Viel Spaß damit. Es kommt gerade eine. Bild Frage. und Ton ist schlecht und friert immer wieder ein. Okay. Darf ich alle im Raum bitten, die WLAN angeschaltet haben, dieses auszuschalten. Das würde, unserem, das würde uns helfen, hier die Verbindung zu stärken. Ich habe es nicht an. Also möglichst wenig Belastung auf das WLAN hier im Raum, das wäre angenehm. Wir gucken, was wir tun können. Danke für den Hinweis, Jörg, an dieser Stelle. Okay, damit verschwinden wir. Okay, bitte schön. Gut, schönen guten Nachmittag allen hier im Raum und all denen, die von zu Hause zugucken und zuhören. Ich freue mich sehr, dass ich wieder mit Carsten Saft zusammen mit Ihnen besprechen darf, was es Neues gibt. Neues und Aktuelles. Und bevor wir damit anfangen, ist uns wichtig, dass wir transparent machen, dass über einige Sachen, über die wir berichten, es Beziehungen gibt, sowohl zwischen der DHH und zwischen uns als Referenten, und das wollen wir gerne transparent machen. Und das hier einspielen, es ist nicht so üblich, dass man das macht, generell, wenn. aber uns ist das wichtig, denn es soll klar sein, wie unsere wechselseitigen Beziehungen sind und wir wollen auch klar machen, dass wir noch mit weiteren Pharmafirmen zum Beispiel intensive Kontakte haben, wir halten, ich glaube, da kann ich für uns beide sprechen, das für notwendig und für den Fortschritt. Wir brauchen Zusammenarbeit mit Partnern in der pharmazeutischen Industrie. Das bedeutet nicht, dass man unkritisch ist gegenüber den offensichtlichen Verkaufsinteressen, die, die Vertreter der Pharmaindustrie haben müssen. Aber wir wollen das transparent machen. Also unsere beiden möglichen, eine, unsere Verflechtungen, die wir haben, zu verschiedenen Einrichtungen. Und das soll klar und deutlich werden. Klassen, willst du anfangen? Gerne. Auch von mir herzlich willkommen. Schönen guten Tag, Bernhard. Dankeschön. Ähm, ja, ich glaube, ein schwieriges Jahr. Erstmal, wir haben ähm, Rückschläge gehabt, wo wir darüber äh, diskutieren müssen, nachdem wir. Ich besonders, muss ich sagen, 2016, 17 sehr euphorisch war und sehr hoffnungsvoll war von den Daten, die wir auch darstellen wollen, auch ein bisschen den Widerspruch in den Daten darstellen wollen, hat es jetzt ähm, auch Rückschläge gegeben. Trotzdem passieren eben viele Dinge, ähm, geht es auch weiter und ähm, gibt es ähm, viele verschiedene Ansätze und da wollen wir versuchen, so ein bisschen darzustellen, ähm, was versucht man da, ähm, was sind die Unterschiede. Dazu zeige ich mal ganz gerne meine Zelle da als erstes, wo man eben diese Zelle mit dem Zellkern in der Mitte sieht. Und in dem Zellkern sind die Chromosomen, da ist eben die DNA und da liegt dann irgendwo an dem Chromosom 4 dieser kleine rote Strich, eine kleine, kleine, mini kleine Veränderung, wo diese CAG-Veränderungen für die Huntington-Erkrankung verändert sind und länger sind, als sie normalerweise sein sollen. Ich zeige das ganz gerne, um deutlich zu machen, wie schwer das ist. Von diesen Zellen haben wir. 100 Billionen ungefähr in einem Körper. Und wenn man die ganzen DNAs aus den ganzen Zellen aufeinander aufribbeln würde, die sind ja aufgedreht und hintereinander tun würde, dann würden die DNA eines Menschen ungefähr die Strecke ergeben, 130 Mal von der Erde bis zur Sonne. Und ich weiß nicht, diese DNA-Veränderung, die da drin ist, die ist vielleicht dann nur ein Zentimeter oder fünf Zentimeter, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, hoffe ich, wird daraus deutlich, wie, wie, wie schwierig das ist, genau dort eben eine Veränderung zu machen. Deshalb hat man auch die meisten Studien, wie auch für andere neurodegenerative Erkrankungen bis jetzt ähm, gemacht, indem man andere Strukturen der Zelle behandelt hat. Zum Beispiel außen die Rezeptoren, diese Ys, die da dran sitzen, wo man über Rezeptoren bestimmte Stoffwechselwege der Zelle verändern kann. Oder ähm, die Mitochondrien versucht hat zu verändern, die alle durch dieses Eiweiß, das Huntington-Eiweiß, was da überall drin liegt, mit gestört werden. Und äh, man hat viele verschiedene Ansätze probiert und leider waren bis jetzt all diese Ansätze, wie auch bei anderen Erkrankungen, auch bei Alzheimer und Parkinson und anderen neurodegenerativen Erkrankungen, ALS, negativ, nicht eindeutig positiv. Wir haben, möchten heute drei Sachen eigentlich ansprechen. Ähm, einmal möchte ich gerne mh, für außen, für die Rezeptoren, auf die Predopedien, die Proof-Studie eingehen. Dann möchte ich gerne auf die Mikroglia eingehen. Das ist eine Zelle, die nicht direkt Nervenzellen ist, sondern so ein bisschen wie die weißen Blutkörperchen im Blut, im Gehirn, die so ein bisschen für Immunreaktionen und Immunregulation zuständig ist, die auch verändert ist im Rahmen der Huntington-Erkrankung. Man weiß gar nicht genau, warum, ob vielleicht durch das Eiweiß reaktiv oder schon primär. Und dann der große Abschnitt. Ähm, den wir eben erst in den letzten Jahren bearbeiten können, wo aber sich unglaublich viel tut für Ansätze, die direkt an der RNA oder der DNA, die eben irgendwo mit der genetischen Veränderung direkt zu tun haben werden. Und ähm, das wird sicherlich einen großen Teil eingeben. Zu den ersten beiden Sachen. Die proof von Herrn Reilmann aus Münster, äh, mitgeleitet in Europa, ähm, ist ein, mit einem Präparat, in Pridopedin, was wir sehr gut kennen, wo wir schon drei Studien mitgemacht haben, die ähm, eigentlich recht gut verträglich waren. Die Nebenwirkungen waren fast im Placebo-Niveau, also es gab keine wesentlichen ähm, schweren Nebenwirkungen in den meisten Fällen. Ähm, Schwindel, Übelkeit, solche Sachen, ähm, aber ähm, nicht, nicht, also relativ gut verträglich. Und man hat in den Studien hat man immer versucht, die Beschwerden der Huntington Erkrankung damit zu verbessern. Das hat einmal den Eindruck gehabt, bei manchen Patienten, dass es ein bisschen hilft. Viele Patienten haben berichtet, Es haben den Eindruck, dass etwas passiert, aber es hat immer die Studienendpunkte, das, was wir eigentlich erreichen wollten, nicht erreicht, ähm, obwohl viele andere Sachen positiv waren, ähm, hat das nicht erreicht und dadurch waren diese Studien negativ und dadurch gibt es das Medikament bis jetzt nicht. Man hat aber, bei den Arbeiten nebenher festgestellt, dass es einen Rezeptor, den Sigma-1-Rezeptor gibt, der auf eine Struktur in der Zelle, das endoplasmatische Reticulum, wirkt und darüber vielleicht auch Eiweiße anders abbauen kann, anders stabilisieren kann. Und dass es dadurch vielleicht dieses Medikament sogar eine gewisse schützende Wirkung für die Zelle haben kann und hat festgestellt, dass die Patienten, die das Medikament nehmen, in ihrer Alltagsfähigkeit mit dem, was sie tun können, relativ stabil sind. Und diese Alltagsfähigkeit wird in einer kurzen Skala abgefragt. Das ist der, der Total Functional Capacity Score, der hier rechts dargestellt ist, TFC abgekürzt. Und der ist sehr grob, wie man hier sieht, in der Arbeitsfähigkeit, Geldangelegenheiten, häusliche Routine und Grundversorgung abgefragt wird. Und immer mit ein paar Punkten. Wenn man normale Arbeitsfähigkeit hat, hat man drei Punkte und dann kann es eben eingeschränkt sein, dass man nicht mehr vollständig arbeiten kann, die vielleicht im schwerbindenden Ausweis sich der Arbeitsbereich geändert hat, bis hin zu minimale Arbeitsfähigkeit, vielleicht in einer Werkstatt oder ein. In einem, in einem kleineren, 400-Euro-Job 400 oder so etwas oder fehlende Arbeitsfähigkeit. Und so ähnlich ist das für Geldangelegenheiten, häusliche Routine, wie weit kann jemand seinen Haushalt machen, wie weit kann er sich selbst grundversorgen, kann er sich waschen, duschen auch und danach werden diese äh, Punkte vergeben. Da ja, gibt es auch Trainings für diese Skala und wir hoffen, hinterher feststellen zu können, dass das Medikament tatsächlich bei diesen wichtigen Sachen für die Versorgung, natürlich für die eigene Versorgung, für die eigene Selbstständigkeit, ganz, ganz wesentlichen Sachen, dass die Krankheit vielleicht stabilisieren kann. Das wäre fantastisch. Diese Studie soll 480 Teilnehmer rekrutieren. Ungefähr 400 sind bereits drin. Viele andere sind noch sind schon im Screening-Prozess. Ich erwarte, dass da in den nächsten ein, zwei Wochen, drei Wochen die Studie vollständig rekrutiert ist und dann keine Teilnehmer mehr möglich ist. Und dann müssen wir sehen, läuft sie über, ich glaube, 76 Wochen. Ich habe es nicht ganz genau im Kopf, fast anderthalb Jahre, nicht ganz anderthalb Jahre, um dann zu sehen, ob es möglich ist, durch das Medikament die Krankheit zu stabilisieren. Proof HD, etwas, was eben nicht an den Genen, sondern außen wirkt. Auch etwas, der zweite Punkt, die Mikroglia, die Entzündung. Da haben wir schon frühe Daten von Maria Björkwiss, zum Beispiel aus Lund, aus Schweden. Kollegin, die das schon sehr früh untersucht hat, bestimmte Zytokine im Blut, Entzündungsmarker, die verändert sind bei der Huntington-Erkrankung. Es gibt diese pet studie die einen Marker untersucht hat, wo diese Mikroglia angefärbt werden soll, sage ich mal, und auch schon bei Leuten, die Mutationsträger sind, aber keine Beschwerden haben und besonders auch bei Erkrankten verändert zu sein scheint. Und so scheint eben diese Immunmechanismen eine Rolle zu spielen und frühzeitig verändert zu sein. Das hat die Sarah Tabrizi aus London jetzt auch nochmal gezeigt, in dieser, ihrer Young Adult Study. In dieser Young Adult Study waren junge Erwachsene, also mh, Jugendliche auch teilweise, die im Mittel 24 Jahre vor dem errechneten Erkrankungsbeginn waren. Wenn man statistisch errechnet hat, das ist bei Einzelnen natürlich vielleicht immer anders, aber wenn man statistisch errechnet hat, mh, glaubt man, dass es Leute sind, die also sehr weit vom Erkrankungsbeginn entfernt sind. Die keine motorischen Beschwerden haben, natürlich. Und wenn man diese Leute neuropsychologisch untersucht hat, dass es da unten sind, dass diese Kreise da unten, diese Spinnen, dann haben diese neuropsychologischen Tests, die hat man sehr ausführlich getestet, keine Auffälligkeiten und sieht man da keine Unterschiede. Also die, diese Teilnehmer konnten alle Tests genauso gut machen wie die Leute, die nichts mit Huntington zu tun haben. Wir wissen von anderen Studien, wie der TRACK-Studie oder PREDICT-Studie, wo man Bildgebung gemacht hat, dass ungefähr 10, 12, 15 Jahre vorher Kaudatum-Atrophie beginnt, also das Kaudatum im Gehirn langsam sich verändert, ohne dass es ein Krankheitsbeschwerden gibt, dass es neuropsychologische Auffälligkeiten gibt, ungefähr zwölf Jahre auch so bei Konzentrationstests vielleicht 15 Jahre vorher Veränderungen gibt. Und hier in dieser Studie hat die Sarah Tabrizi bei diesen 24 Jahre vom Erkrankungsbeginn entfernt und festgestellt, dass ein Wert des Neurofilament im Liquor und im Plasma und im Liquor auch das YKL40 ein Wert verändert ist. Also eher ja, Wetmarker, Biomarker, Laborwerte, die man findet, die so als erste Veränderung, die man bis jetzt gefunden hat, verändert zu sein scheinen. Das Neurofilament ist ein Wert, der immer verändert ist. Wenn Zellen gestört sind, wenn sie degenerieren, wenn da irgendwo was eine Veränderung da ist, geschädigt sind, sage ich mal, das YKL40 ein Entzündungswert. Also auch da Entzündung als als relativ früher Prozess. Dieser Zusammenhang hat bei uns in Bochum dazu geführt, dass wir mit Herrn Gold als meinem Chef, der Neuroimmunologe, sehr angesehen ist und mir in der Zusammenarbeit wir Huntington eben gerade unter diesem Zusammenhang Immunologie Neurodegeneration bearbeitet haben. Das hat vor allen Dingen die Gisa Elrichmann, die hier, wie man hier sieht, Alina Busch und Jennifer König, die Kollegen, die ja unten auch mit beim Arbeitsessen, mit dem Jeff Carroll zusammensitzen. Ähm haben wir verschiedene Modelle, Huntington-Modelle und verschiedene Präparate uns angeschaut und versucht herauszufinden, wie die denn wirken, was da genau bei passiert. Und haben eben zum Beispiel bei Substanzen mit dem Glutarene-Acetat, einer Substanz, die man bei der Multiplen Sklerose gibt, Veränderungen gesehen, dass sich bei den Mäusen positiv sich auswirkt auf motorische Fähigkeiten, auf Überleben und viele Zellveränderungen auch. Und so ähnlich haben wir das auch für die Fumarsäure feststellen können, für andere Substanzen und auch für das Lacquinimod was ja auch in der großen Legato-Studie untersucht worden ist, wo man gesehen hat, dass sich vielleicht etwas in der Atrophie verändert, aber leider war die Studie für die gesamte Verbesserung negativ. Trotzdem glauben wir, dass diese Immunologie, immunologischen Veränderungen wichtig sind und frühzeitig sind und der ähm, deshalb glauben wir, dass es wichtig ist, auch dazu zu behandeln. Es scheint gerade diese C1Q-Komplementveränderung wichtig zu sein. Da hat es gerade eine schöne Arbeit in Nature für Patienten mit einer multiplen Sklerose, die, degenerativ, die, die äh, in der so degenerativen Phase der MS ist. Bei der multiplen Sklerose haben wir häufig bei vielen Patienten zu Anfang Schübe, dass sie Entzündungen haben und schwere Entzündungsschübe haben, dann auch Lähmungen haben. Und häufig ist die Krankheit dann im Verlauf, nach mehreren Jahren eher degenerativ, dass diese Patienten nicht mehr unbedingt Schübe haben, sondern sich langsam verschlechtern. Und das scheint eher etwas Degeneratives zu sein. Also so, wie wir es bei Handikenden oder anderen degenerativen Erkrankungen haben. Und die, diese Prozesse scheinen sich eben gegenseitig zu übergreifen. Bei dem einen vielleicht erst das eine und dann das andere und andersrum. Und ähm, hier scheinen auch diese C1Q-Komplementbehandlungen interessant zu sein, um diese degenerative Phase behandeln zu können. Und das Gute ist, dass auch dazu eine Firma Annexon aus den USA gerade eine Phase 1, 2B, glaube ich, läuft, oder 2A, auch bei, bei, äh, bei Huntington, wo man eben guckt, ob diese Komplementveränderungen tatsächlich ähm, vielleicht auch für Huntington hilfreich sein könnten. In dem Kontext hat sich der Janis Achenbach, den vielleicht einige kennen, bei uns aus Buchen aus dem Zentrum, ähm, angeschaut, Enroll-Daten. Sie alle kennen die Enroll-Studie. Und wir haben jetzt ähm, von, es machen ungefähr 26.000 Leute mit, wir haben einen Datensatz, der von gemonitort ist, unterprüft ist, aber richtig ist, von ungefähr 21.000 Leuten. Und diese Daten können sich im Moment Forscher weltweit auf Anfrage, wenn sie sagen, was sie damit machen wollen, anschauen und damit Sachen errechnen. Das ist sehr wertvoll, weil wir sind 21.000, wir jetzt so langsam Datensätze haben, Größe haben, wo wir bestimmte Fragen uns angucken können. Das war vorher nicht möglich, weil es immer zu wenig war. Und der Jannis guckt sich da im Moment einige Sachen an und in, wir haben uns aufgrund dieser Zusammenhang Immunologie, Neuroprotektion, Degeneration, haben wir uns gefragt, gibt es denn Leute, die eine Multiple Sklerose und Huntington haben, also zwei Krankheiten haben in der Datenbank. Wir haben in der Klinik immer wieder Patienten gehabt, ein paar wenige, und haben auch die schon gesammelt, aber längst nicht so viel wie bei der Enroll-Studie. Wir haben ungefähr 60 solcher Teilnehmer gefunden und davon waren 32 so, dass sie auch schon Huntington-Symptome hatten und trotzdem eine MS hatten. Und da wird man jetzt ja eigentlich denken, schwierig. Zwei schwere Krankheiten, das müsste es denen viel schlechter gehen. Das Überraschende ist, dass wenn wir uns dann so Konzentrationswerte angeguckt hat, die man dort ja macht, diese diese, diese Symbolentafel, die man ausfüllt, äh, Farben, die man nennen muss, diese Sachen, dass wir teilweise bessere Werte gesehen haben als in bei denjenigen, die nur Antiken haben. Ähm, und wenn man sich das angeguckt hat, dann bei denjenigen, die noch Medikamente genommen haben für die Multiple Sklerose, verschiedene, das sind inzwischen ist die Motivstose eine recht gut behandelbare Krankheit mit vielen, vielen verschiedenen Behandlungsmöglichkeiten. Ähm, deshalb kann man nicht auf ein Medikament runterbrechen, das waren zu wenig Daten dafür. Aber wenn man die insgesamt sich angeguckt hat, dann schien das noch mal ein bisschen besser zu sein. Und das ist sicherlich nur ein Hinweis, das muss überprüft werden, aber erstmal ist es überraschend. Okay, ich glaube, damit möchte ich den Überblick so ein bisschen beenden und dann würden wir jetzt auf die Ansätze kommen, die, die genetisch um uns da auch abwechseln. Glaube ich, und wird erstmal an Bernhard Landwehrmeier übergeben. Die symptomatische Therapie, vielleicht noch, die ich sonst noch so ein bisschen gemacht habe, würden wir mal auf das letzte Video verweisen. Glaube ich glaube, das wir heute Bitte. mal nicht nochmal machen. Ne? Okay, Bernhard. Gut. Ja. Anne, es lohnt sich, sich immer wieder klarzumachen, wo wir eigentlich hin wollen. Das hier zeigt den Verlauf der Huntington-Erkrankung insgesamt. Und Sie sehen hier ein Schema, was normalerweise passiert. Primär gesunde Nervenzellen werden nach und nach in ihrer Funktion gestört. Schlussendlich, dass die rote Kurve sieht, kommt es auch zu einem Verlust von Nervenzellen. Und das findet statt über viele Jahre. Das ist eine langsam verlaufende Erkrankung. Und wenn man jetzt intervenieren könnte in dieser Phase, wo alle Zellen noch da sind, aber nicht mehr vollständig richtig funktionieren, dann würde man sich erhoffen, dass der natürliche Verlauf anders wird, wie ich es hier dargestellt habe. Es kommt also gar nicht zu einem Nervenzellverlust, die rote Linie, und es kommt zu einem so allmählichen, Veränderung und Verlust der normalen Funktion, dass klinisch gesehen keine Krankung resultiert. Das ist das, wo wir hinkommen. Auf diesem Weg gab es im letzten Jahr, der Carsten hat das schon angesprochen, Rückschläge. Das weiß jeder. März dieses Jahres von Roche eine Mitteilung eine, und eine, im, mit der Empfehlung, dass die Gabe von Turminersen, das ist ein antisens oligonukleotid dna molekül gestoppt wird in der groß angelegten Generation HD1-Phase 3-Studie. Ich erkläre Ihnen nochmal gleich, wie die funktioniert hat. Und auch in der offenen, unverblindeten, zweiarmigen Studie wurde pausiert, nicht beendet pausiert, die Gabe dieses Medikaments Tominas. Alle Studienvisiten haben aber stattgefunden wie vorgesehen. Und man muss sagen, dass weltweit gesehen 80 Prozent, mehr als 80 Prozent der Visiten so stattgefunden haben wie geplant. Sehr wichtig, denn wir lernen genauso viel aus dem Absetzen des Medikaments und den Veränderungen, die sich daraus ergeben, wie von der Eindosierung des Medikaments. Das war nicht das Einzige. Eine Woche später hat Wave mitgeteilt, die zwei antisens programme ebenfalls aufgelegt hat. Diesmal allelselektiv, nur die veränderte mutante Bauanweisung sollte angegriffen werden, dass sie ähm, diese beiden Programme stoppt, da die eingesetzten Medikamente antisens oligonukleotide nicht die erhoffte Wirkung gehabt haben. Und auch keine Hoffnung bestand, dass mit erhöhter Dosis zum Beispiel man die gewünschten Effekte gesehen hätte. So ist es also gewesen, im März dieses Jahres, innerhalb von zehn Tagen, sich die Situation komplett geändert hat. Etwa 1.000 Menschen sind behandelt worden mit diesen experimentellen, potenziellen Medikamenten, Antisensolidoglutinen, ins Nervenwasser eingespritzt werden müssen und die Zahl, die sich von mehr als 1000 auf null reduziert. Das ist schon ein Rückschritt, ohne jede Frage. Und deswegen stellt sich die Frage, wie das weitergeht. Und das ist auch das, was uns alle hier interessiert, besonders. Alle, damit meine ich die Studienteilnehmer im Besonderen, aber auch die Studienzentren und natürlich alle Huntington-Familien weltweit, auch die sich nicht die Chance hatten, an der Studie zu beteiligen. Und die, es stellen sich Fragen und nur auf einen Teil der Fragen können wir Antworten im Augenblick geben. Das hängt damit zusammen, dass die dafür notwendigen Daten noch nicht alle zur Verfügung stehen. Wir hoffen, dass wir zum Ende des Jahres alle Daten, die notwendig sind oder Beginn des nächsten Jahres haben, um zu einer abschließenden Würdigung zu kommen. Was wir also heute machen, Carsten und ich, ist einen erneuten Zwischenbericht zu geben. Und das ist mir wichtig, dass allen das klar ist. Es ist noch nicht das letzte Wort, was man zu diesen Sachen sagen kann und sagen muss, sondern es ist ein Zwischenbericht. Und nee, womit wir anfangen wollen, ist, dass wir nochmal alle daran erinnern wollen, wie überhaupt die Idee entstanden ist dafür. Das ist deswegen auch wichtig, weil das nicht die einzige Art und Weise ist, zu versuchen, zu beeinflussen, das Fortschreiten der Huntington-Erkrankung. Und deswegen ist es wichtig, sich zu, daran zu erinnern, was das Konzept ist. Und das Konzept ist, dass man versucht, den Körper zu entlasten von den veränderten Genprodukten, die dann im Körper gebildet werden, wenn die Huntington-Mutation im Körper vorliegt. Und die Hoffnung ist natürlich, dass, wenn das, was schädigend wirkt, auf die Zellen nicht oder weniger vorhanden ist, dass das auch sich übersetzt in eine Verbesserung des Verlaufs. Und wir geben, wie gesagt, den gegenwärtigen Stand an und sagen, wie es weitergeht. Also fangen wir an nochmal mit der Idee. Und das ist ganz wichtig für all das, was auch noch in der Zukunft folgen wird. Das sind zwei Ideen. Im Prinzip kann jede genetisch bedingte Erkrankung dadurch geheilt ist immer ein großes Wort, aber wesentlich gebessert werden, dass man entweder die primäre Veränderung, das heißt die DNA-Veränderung, die die Erkrankung auch verursacht, korrigiert. Das nennt sich DNA-Editierung oder Gene-Editing. Und das klingt nach Science-Fiction, aber was ich Ihnen darstellen möchte, ist, dass auch in den letzten Jahr erhebliche Fortschritte in dieser Hinsicht gemacht worden sind. An der DNA selber. Gen-Editing. Die zweite Idee, das ist, schließt sich auch nicht aus, und es ist durchaus komplementär, ist, dass man den Körper entlastet, indem man die fortschreitende, fortlaufende Produktion der Zell- und körperschädigenden, veränderten Mutanten-Genprodukte bremst. Ich sage mit Absicht Plural, Genprodukte. Es geht nicht nur um das Eiweiß. Das stand früher ganz im Vordergrund. Das ist ein Genprodukt. Aber es liegt auf der Hand, dass auch die Bauanleitung für dieses Eiweiß in der Struktur verändert ist. Das ist genau eine Kopie in RNA der DNA, die primär verändert. Und diese Sorte von Behandlung ist vielversprechend für alle sogenannten dominanten Erkrankungen, das heißt für Erkrankungen, bei denen nicht ein Genprodukt fehlt oder fehlerhaft ist, sondern bei denen durch die genetische Veränderung die veränderten Genprodukte, wieder plural, neue Eigenschaften haben. Oder auf Englisch Gain of Function, schädigende Eigenschaften. Und davon gehen wir mit guten Gründen, ich glaube, Carsten würde es zustimmen, davon aus, dass das bei der Huntington-Erkrankung der Fall ist. Wo setzen wir an? Wir setzen an an einer Stelle, nämlich bei der Überschreibung von der Erbinformation, die in DNA kodiert ist, in eine Bauanweisung, in Messenger-RNA. In unserer Fachsprache heißt das Transkription. Dort setzen wir an. Und die Folge der, der Bauanweisung ist naturgemäß, dass daraus Eiweißprodukte, Proteine, im konkreten Fall das Huntingtin entsteht. Es wird übersetzt in ein Eiweiß oder in unserer Sprache translatiert. Ja? Jetzt gibt es viele Hinweise darauf, dass eine leise Schaltung des Huntington-Gens, auf Englisch Gene Silence, es handelt sich um vollständiges Abschalten, weniger wird produziert, technisch machbar ist und sich günstig auswirken könnte. Und Carsten, wenn du vielleicht noch mal kurz darauf eingehen möchtest, was wir für Hinweise haben. Mhm. Gerne. Das sind eine wichtige Arbeit, zum hier von Ham Yamamoto. Aus 2000, ähm, Frau, Entschuldigung, Frau, ja, aus 2000 publiziert, <lacht> ähm, eine Arbeit mit einem konditionierten ähm, Modell. Das heißt, man hat künstlich einen Schalter in diese Maus eingebaut, den gibt es erstmal so nicht, womit man das Gen an- und ausschalten kann. Und wenn man das macht und die Maus erstmal krank werden lässt, dann sieht man, dass sie schlechter wird, dass es bestimmte Funktionen, wie die Erkrankung erwarten lässt, schlechter wird, wenn man dann das Gen ausschaltet. Sie, kann sie sich aber teilweise, zumindest wir, verbessern. Also die Krankheit scheint dann sogar so zu sein, dass sich, wenn die Proteine sich wieder abbauen können, teilweise rückbildbar ist. Wie weit, weiß niemand. Aber das wäre erstmal auch absolut fantastisch, dass es nicht nur eine Stabilisierung geben könnte, eine Verlangsamung, sondern potenziell sogar noch deutlich bessere Effekte. In einer Arbeit jetzt mit den antisens ähm, ähm, ersten Arbeit ähm, aus dem Jahre 2016, 17, wo wir die durchgeführt haben, haben wir teilweise solche Effekte auch gesehen. Das ist noch publiziert im New England Journal. Das ist eine relativ gute Publikation. Wir haben diese ersten Studie mit dem Antisense von Ionis, den dann Roche abgekauft hat gesehen bei 46 Teilnehmern, dass sich das Eiweiß, das Huntingtin-Eiweiß im Nervenwasser dosisabhängig reduzieren lässt. Man sieht ja die Null ist Placebo, die Leute hatten also gar kein Medikament, ähm, haben Wasser gespritzt bekommen und dann 10, 30, 60, 90, 120 Milligramm. Und man sieht eben, dass das Eiweiß im Nervenwasser, das Huntingtin-Eiweiß, immer weniger geworden ist, je höher die Dosis ist. Und wir haben auch gesehen das mich persönlich sehr euphorisch gestimmt hat, dass wir in dem Motor-Score, das ist dieser Total-Motor-Score, wo wir versuchen, anhand der motorischen Beschwerden, der neurologischen Auffälligkeiten, Punkte zu vergeben. Und je schwerer krank jemand ist, umso mehr Punkte hat er. Und wenn man sich das hier anguckt, und bei den Leuten zum Beispiel die minus 40, 40 Prozent weniger Eiweiß hatten. Das sind ja einige da, diese Punkte, die da drüber liegen und dann in den Balken hoch geht, nach links rüber geht. So liest man diese ähm, Korrelationsanalysen ab. Dann sieht man auf der linken Seite, dass die teilweise fünf Punkte weniger in diesem Motorsport hatten. Also es ging teilweise den Patienten besser. Das war auch unser klinischer Eindruck, zumindest meiner bei vielen Patienten und auch viele Patienten haben das berichtet. So dass wir also tatsächlich bei dieser kurzen Gabe von nur vier Dosen mit auch geringeren Dosen, das waren eben jetzt diese 10, 30, 60, 90, 120 Milligramm, gedacht haben, tatsächlich, da passiert was. Das hat sich auch in teilweise anderen Skalen, Kognitionsskalen, aber hier war es das Deutlichste. Und das nach nur vier Mal war das sehr überraschend. Die Frage ist aber, wiefern, wie weit kann man das unterdrücken? Dieser Antisens von Ionis ist nicht allelselektiv, er unterdrückt eben beide Allele. Das heißt, sowohl das, was vom Vater kommt, als auch das, von der Mutter kommt. Wir haben immer zwei sogenannte Allele und bei der Handigenerkrankung ist nur eins vom erkrankten Elternteil verändert. Ich würde mit diesem Medikament von Ionis-Rosch, was nicht allelselektiv ist, das auch bei den nächsten Therapien immer wieder eine wichtige Frage, ist etwas allelselektiv, oder, also wirkt es nur auf das Verlängerte oder ist es nicht alle selektiv, unterdrückt es beide. Ähm, bei diesem Medikament, was dort getestet worden ist, beide unterdrücken. Die Frage ist, kann das auch schaden? Das Hunting Team Protein hat eine wichtige Funktion in der Entwicklung des Gehirns. Das wissen wir, wenn man es bei der Maus in der Embryonalphase auf der rechten Seite dargestellt, beide relativ früh ausschaltet, dann stirbt die Maus in der Embryonalphase. Das heißt, es hat was mit Entwicklung des Gehirns zu tun und darf nicht, zu früh, zu doll behindert werden, wie das ist, wenn es später ausgeschaltet wird, ist nicht ganz klar. Es gibt ganz viele Proteine, die da interagieren, ungefähr 400. Wir wissen gar nicht genau, welches das Wichtigste ist letztlich. Aber man möchte nach Möglichkeiten diesen Ansätzen nicht mehr als 50 Prozent unterdrücken. Wir glauben, dass 50 Prozent nicht schädigen dürfte, weil es auf der linken Seite der obersten Reihe Menschen gibt, die von sich aus ein Allel schon nicht haben, die man durch Zufall festgestellt hat, denen es gut geht, die keine Beschwerden haben. Man hat sich dann mh, überlegt, dass man 120 Milligramm die ähm, Dosis nimmt, um weitere Studien zu machen, obwohl man schon leichte Hinweise hat, dass das Ventrikelvolumen zunimmt, dass das auch das Neurofilament äh, kommt ja, noch ein bisschen erhöht ist. Unter der Überlegung, dass man möglichst hohe Dosen außen im Gehirn, außen im Nervenwasser haben möchte, um möglichst tief im Gehirn Zentren behandeln zu, äh, zu können. Und ähm, das ist, glaube ich, prinzipiell erstmal eine, eine richtige Überlegung gewesen. Das ist äh, der Ansatz gewesen. Man hat aber auch da schon Hinweise, dass es zumindest vorübergehende Veränderungen geben kann mit dem Neurofilamentwert und den Vertriegelwerb. Man hat bei einem anderen Medikament mit der spinalen Muskelatrophie das Musiserin und dann auch im Laufe des Jahres hier von Roger Barker ähm, ähm, Hinweise gefunden, dass es auch bei dem Hunting-Medikament dazu kommen kann, dass das Medikament, dieser Antisens, anscheinend dazu, dafür sorgt als Nebenwirkung, dass das Nervenwasser im Gehirn nicht richtig aufgenommen wird. Und man dann, wie sieht man hier, und die Hohlräume im Gehirn weiter werden und größer wird. Die Ventrikel werden weiter das Nervenwasser wird nicht richtig aufgenommen, das drückt aufs Gehirn. Es gibt es auch als Erkrankung, vor allem im Alter, einen sogenannten verlust, bei dem man dann Nervenwasser ablässt und sich dann häufig auch Konzentrationsstörungen, Inkontinenz bessert und das eben vielleicht hier als eine Nebenwirkung besteht. Und das ist eben das, das es auch schon bei Kindern mit einer mit, den, mit der Spinalen Muskelatrophie bei dem Nosiserin auch schon gesehen. Das scheint also tatsächlich eine mögliche Nebenwirkung dieses Medikaments sein zu können. In bis jetzt nur sehr seltenen Fällen. Wir haben eben hier schon vorher das Neurofilamentwert erhöht gesehen. Wir haben auch in den höheren Dosen Eiweißerhöhungen im Nervenwasser gesehen. Wir haben höhere Dosen weiße Blutzellen vermehrt im Nervenwasser gesehen durch eine Reaktion. Das heißt. Die Frage war, ist das die richtige Dosis? Man hat es aber aus der Überlegung erstmal gemacht, um möglichst viel erreichen zu können. Mhm. Ja, also der Wesentliche, was man hier raus mitnehmen sollte, ist, dass die Dosis, die Menge, die wir einsetzen, ziemlich wichtig ist. Und das machen wir uns hier nochmal klar an diesem Schaubild. Ich weiß nicht, ob Sie das sehen können, mein Kursor. Ja, man sieht das sogar. Ich weiß nicht, ob Sie eine, eine auch sehen, wenn es auf Zoom übertragen wird. Hier sieht man vielleicht nicht sehr gut. Das ist der Bereich, den wir eigentlich anstreben. 50% Senkung. Wenn man jetzt das alle vier Wochen gegeben hat, geht man deutlich unter diese 50% runter. Mehr als man ursprünglich eigentlich wollte. Und das ist wichtig für die Diskussion, um die es jetzt geht, wenn ich vorstelle, die Ergebnisse, die Zwischenergebnisse aus der Generation HD1-Studie. Das ist eine von Roche, eine freigegeben worden im April dieses Jahres. Viele von uns haben mitgemacht bei den Seminaren, die der Herr Saft und ich gegeben haben, zuletzt im Mai. Und ich möchte Ihnen das nochmal kurz darstellen und in Erinnerung rufen. Generation HD1. Das ist ein Akronym, das erkennt man nicht so ohne weiteres. Das ist die Auflösung, was das Wort eigentlich heißt. Generation HD1 etwas bemüht, aber die Pharmafirmen lieben das, solche Akronyme zu haben. Das ist eine große Studie, die Generation HD1-Studie. Immerhin 18 Länder weltweit, auch Japan zum Beispiel, Finde ich ganz gut. Also eine, die Hand Erkrankung ist eine weltweite Erkrankung und ist die erste Studie überhaupt, bei der japanische Teilnehmerinnen und Teilnehmer sich beteiligen konnten. Ziemlich hohe Anzahl, 791 Teilnehmer eine, und eine, diese Gabe von dem Studienmedikament wurde also gestoppt, wie ich ihn dargestellt habe, im März diesen Jahres. Das gleiche galt für die offene Verlängerungsstudie, für Genixcent, ebenfalls 18 Länder, immerhin 236 Menschen, die sich daran beteiligt haben, wo Turminersin entweder alle acht Wochen oder alle 16 Wochen gegeben wurde. Und hier ist pausiert die Gabe von Turminersin in den Nervenwasserraum. Worauf es uns ankam bei dieser Wirksamkeitsstudie Generation HD1, waren verschiedene Werte, die uns anzeigen, ob das Medikament tut, was wir uns erhoffen an, bei den behandelten Patienten. Das ist zum einen, Carsten hat schon sehr gut eingeführt, der funktionelle Zustand insgesamt. Das Werkzeug, was wir dafür benutzen, heißt Total Functional Capacity und Carsten hat genau dargestellt, was das eigentlich ist. Das war aber nicht der einzige Beurteilungsmaßstab, den wir uns angeguckt haben. Das andere war noch ein zusammengesetzter Endpunkt, der versucht zu kombinieren, den funktionellen Gesamtzustand wieder über TFC gemessen, das Ausmaß der Bewegungsstörung über Total Motor Score oder TMS abgekürzt gemessen und die kognitive Leistungsfähigkeit an zwei Tests gemessen. Die nennen sich Simple Digit Modality Test oder SDMT abgekürzt und Stroop Word Reading Test. Die Details sind nicht so entscheidend, aber mir ist wichtig, dass das Konzept klar ist. Funktion, Motorik, und Kognition, all das verschlechtert sich in normalerweise im natürlichen Verlauf der Erkrankung. Und deswegen ist es ein, ein hilfreicher, ein, ein, gibt es einen hilfreichen Eindruck, um Wirksamkeit beurteilen zu können. Und was dazu gehört, ganz wesentlich, ist auch der Gesamteindruck. Das nennt sich Clinical Global Impression of Severity oder abgekürzt CGIS. So. Was sind jetzt Das kennen Sie alle schon aus der Darstellung, die wir im Mai gegeben haben. Was ist dabei herausgekommen? Hier sehen Sie den ersten Endpunkt, nämlich das kombinierte Instrument Composite UHDRS. Und was Sie hier sehen, ist, ich weiß nicht, wie gut Sie es tatsächlich sehen können, die verschiedenen Farben, die verschiedenen Dosisgruppen sind ein mit verschiedenen Farben angezeichnet. Hier in Blau ist die höhere Dosierung. Die höchste Exposition in Gelb ist die mittlere Exposition und Placebo ist in Grau dargestellt. Und was Sie sehen, ist, dass eine, eine Verbesserung würde nach oben gehen, dass die, die die höchste Exposition haben, eigentlich im Vergleich zu Placebo, sich schlechter verhalten in Bezug auf diesen Endpunkt. Das gleiche bei Total Functional Capacity. Sie sehen, das ist also ziemlich konsistent. Genauso beim Total Motor Score. Das geht jetzt mal nach oben und Sie sehen, Blau ist hier oben und Grau ist hier in der Mitte. Weniger deutlich vielleicht. Dann die kognitiven Beurteilungswerkzeuge zeigen, wo auch nach unten geht, wenn es sich verschlechtert, sehen, Blau liegt unter Grau. Was wir uns hofft haben, ist das Gegenteil. Und genauso beim Stoop Word Reading-Test, Grau liegt wieder eine oberhalb von Blau. Und wenn man Clinical Global Impression anguckt, wieder das gleiche, die gleiche Abstufung, immer das gleiche Muster, Placebo, Grau verhält sich in einer Weise, der gelbe Punkt, und das ist jetzt auch wichtig, etwa wie Placebo. Keine Verbesserung, aber auch keine eine, eine Verschlechterung. Was schlechter zu sein scheint, ist das Blaue, also die hohe Exposition. Wenn man sich jetzt anguckt, wie das in der Bildgebung ist, Carsten hat es schon erwähnt, hier ist das Gehirn insgesamt in der Kernspintomographie dargestellt. Hier sehen Sie die Nervenwasserräume, sogenannte Ventrikel, und hier sehen Sie einen Teil der der besonders von der Heiligenkrankung betroffenen Basalgang und hier das Kaudatum. Und wenn man das jetzt mal anguckt, dann sieht man wieder ein ganz ähnliches Muster. Wieder blau dargestellt, die höchste Exposition und in grau dargestellt Placebo. Relativ große Unterschiede, wie man hier sieht, aber in die falsche Richtung. Und das gleich hier nochmal für Trickle-Volumen dargestellt hier. So dass man also zusammenfassen kann. In der höheren Exposition, 120 Milligramm alle acht Wochen gegeben, zeigt, zeigen die Patienten insgesamt einen ungünstigeren Verlauf als die Leute, die mit Placebo behandelt worden sind, während die, die alle 16 Wochen das bekommen haben, einen Verlauf hatten, der vergleichbar war mit Placebo, aber auch nicht besser. Ja? Also das ist die Datenlage. Das ist für die gesamte Gruppe insgesamt angeguckt. Jetzt gehen wir das nochmal im Einzelnen durch, weil das wichtig ist. Also dazu haben wir uns Fragen überlegt und wir gehen die nochmal durch, dass es nochmal ganz, ganz klar wird, was da jetzt rausgekommen ist. Also die Studie hat drei Arme, Placebo, eine Expositionsgruppe mit 120 Milligramm alle 8 Wochen und alle 16 Wochen. Und bei allen, die es dem natürlichen Verlauf der Erkrankung entsprechen würde, ist es zu einer Verschlechterung gekommen. Die zweite sehr wichtige Frage ist, hängt diese Veränderung ab von der Art und Weise, wie die Leute behandelt wurden? Und wieder ist die Antwort ja, und zwar in der Abstufung, die ich Ihnen vorhin dargestellt habe. Am schlechtesten, die, die mit der, die größte Exposition hatten im Vergleich zu Placebo und kein deutlicher Unterschied, bei denen, die alle acht Wochen 120 Milligramm Turminärs sind, bekommen. Jetzt, eine gibt es ungünstige Verlaufskurven? Ja, das ist bei denen mit der hohen Exposition, nämlich 120 Milligramm alle acht Wochen. Die haben sich schlechter verhalten im Vergleich zu Placebo. Eine, eine, gut, gibt es, gab es auch Verläufe, die besser waren als unter Placebo? Enttäuschenderweise nein. Auch nicht bei der Gruppe, die alle 16 Wochen behandelt wurde, wenn man das insgesamt anguckt. Das ist die wichtige Frage, das sind die nominellen Werte. Ist das auch so, dass man sich darauf verlassen kann? Das heißt, es ist es statistisch signifikant. Und das ist ein bisschen komplizierter. Statistisch signifikant ist der Unterschied zwischen der hohen Exposition, nämlich 120 mg Terminärsien alle acht Wochen. Das ist signifikant schlechter. Guckt man an die niedrigere Explosion, 120 Milligramm alle 16 Wochen, dann gibt es keinen statistisch signifikanten Unterschied. Also wir sind uns nicht sicher, ob es einen realen Unterschied gibt zur Placebo. Jetzt die sehr wichtige Frage: was, wie stellen wir uns die Beziehung zwischen der Menge der Studienmedikation in einem definierten Zeitraum, also der Exposition und der Wirkung, vor? Da gibt es klar einen Zusammenhang, das haben wir gesehen, an der Ventrikelgröße. Je höher die Exposition, desto ungünstiger sowohl die Ventrikelvolumina als auch die klinischen verlaufskurven Was wir noch nicht wissen ist, das war schließlich eine Studie, die mit viel Hoffnung assoziiert war, ob die Placebo-Gruppe in dieser Studie sich genauso verhält wie Menschen, die nicht an einer Studie teilnehmen. Das wissen wir im Augenblick noch nicht, das wird erst ausgewählt. Kann sein, dass die Leute, die überhaupt an der Studie teilgenommen haben, einfach Mobilisierung von Hoffnung und andere der Faktoren der auch ganz ähnlich, ganz genau. Also es ist absolut denkbar. Und dazu müssten wir vergleichen mit aus der Enrol-Studie verfügbaren großen Kontrollpopulationen. Das steht aber noch aus. Dann die für den weiteren Verlauf entscheidende Frage ist, ob es Subgruppen gibt von Teilnehmern und Teilnehmern, die einen günstigen Verlauf haben. Das wissen wir im gegenwärtigen Zeitpunkt auch noch nicht. Aber das ist die kritische Frage eigentlich. Speziell die Frage, ob Menschen, die sehr früh im Krankheitsverlauf behandelt werden, vielleicht profitiert haben. Im Augenblick wissen wir das nicht. Aber die entsprechenden Analysen laufen. Und dann eine das gehört dazu, kann es sein, dass es für man diese Sorte von Behandlung mit Terminärs und mit Antisensorinokulikiden bei manchen Leuten, wenn die Erkrankung zu weit fortgeschritten ist, keine Wirkung hat? Das wissen wir auch noch nicht ganz genau. Und für die weitere Entwicklung, kritische Frage ist jetzt die, die hier steht: Ist es denkbar, dass mit anderen Behandlungsschemata, zum Beispiel, eine Behandlung seltener als alle zwei Monate oder einer niedrigen Dosierung, Carsten hatte das gezeigt, wir hatten 60 Milligramm, 90 Milligramm und auch 120 Milligramm ausprobiert, ob sich dadurch der Verlauf der Huntington-Erkrankung durch sind günstig beeinflussen lässt, weil man die Nebenwirkungen, wenn man so will, die toxischen Effekte der Gabe von Antisens-Oligonokliden, Carsten hat erwähnt, dass es auch mit anderen antisens zu Erweiterung der Ventrikelräume, der Nervenwasserräume kommt, ob sich das so zeigen lässt, Das ist eine im Augenblick komplett offene Frage. Und um die eindeutig beantworten zu können, werden auch neue Untersuchungen und Studien notwendig sein. Das ist noch einmal an ein Kasten, wenn du vielleicht nochmal zusammenfassen möchtest. Ja. Ich glaube, einfach nochmal ein guter Punkt, jetzt nochmal einen Zwischenpunkt zu machen. Ich werde auch weiß, ob wir gleich schon die Pause machen. Ähm, letztlich ähm, hier zu diskutieren, ähm, sicherlich nicht die Ergebnisse, die wir erhofft haben. Ähm, enttäuschend. Ich ähm, hatte mhm. tatsächlich auch klinisch den Eindruck die letzten zwei, drei Jahre, dass, die, dass wir die Effekte, die wir zu Anfang gesehen haben, nicht mehr so mhm. gesehen haben. Und ich glaube, wir haben das auch, auch schon ähm, diskutiert. Ähm, und ich Jetzt glaube ich, sind eine Frage, kann dieses Antisens zu einem Hydrocephalus führen? Also sind diese Ventrikelerweiterungen, vor allen Dingen, glaube ich, die Daten der Verschlechterung der Konzentrationswerte ein Hinweis darauf, dass das alles mit Nervenwasserresorption zu tun hat? Wenn das so wäre, man in einer niedrigeren Dosis das Ganze vielleicht versuchen und vor allen Dingen ist dann die Frage für diejenigen, die jetzt an dieser Studie noch teilnehmen, wird das wieder besser von alleine? Mhm. Ähm, es ist denkbar, dass wenn das Medikament dann abgebaut ist, dass dann die Nervenwasserresorption wieder besser funktioniert und dass sich das dann wieder teilweise zumindest zurückbildet und vielleicht diese Verschlechterung, die wir haben, dann sich wieder aufhebt. Das ist, glaube ich, das, was wir jetzt sehen müssen, dadurch, dass die Leute zum Glück die meisten noch weitermachen, ähm, ob es so eine Entwicklung gibt. Mhm. Für mich stellt sich aber auch die Frage, ob es darüber hinaus andere Nebenwirkungen gibt. Nicht mhm. nur diese Dünne, sondern auch andere Sachen, wie eben diese... Ja, letztlich den Widerspruch, den ich sehe in den ersten Daten von der ersten Studie und mhm. den jetzt, das, das, den sehe ich noch nicht erklärt. Es sei denn, es wäre Zufall gewesen, dass wir diese Korrelation haben, was möglich mhm. sein kann. Und natürlich ist eben die Frage berechtigt, wenn wir schon jetzt in der hohen Dosis diesen Effekt nicht positiv hatten mhm. wieso erwarten wir denn dann einen Effekt in einer geringeren Dosis der positiv Das ist eine berechtigte Frage. Also das ist dieser Spruch. Ansatz überhaupt also, ähm, richtig. Diese Frage stellt sich natürlich, aber der Punkt, den ich gerne machen möchte und den wir beide, glaube ich, gerne machen würden, ist, dass es verschiedene Deutungen gibt. Eine Deutung ist, und das wäre nichts Ungewöhnliches bei Medikamenten, man kann des Guten auch zu viel tun. Man provoziert Nebeneffekte und überdeckt damit die günstigen Effekte. Wäre nichts total ungewöhnliches in der Medizin ganz generell. Ne? Ich darf noch mal in Erinnerung rufen, dass nee, es, Carsten hat das erwähnt, einen Grund gab, warum man so hoch gegangen ist. Man wollte alle Hirnstrukturen möglichst gut erreichen. Man spritzt das hier unten rein und je höher der Konzentrationsgradient, so ist die Überlegung, desto besser verteilt sich das im gesamten Gehirn. Man muss sich aber klar machen, im Vergleich zu den anderen Medikamenten, wo antisens gegeben werden, zum Beispiel bei den Kindern, mit spinaler Muskelatrophie. da ist die Dosis, die gegeben wird, 12 Milligramm pro Einzeldosis. Alle Vierteljahr. Wir geben 120, also eine Größenordnung mehr. Und wir haben, das muss man sagen, Roche hatte sich entschieden, und ich als einer, der gefragt wurde, ist das ein vernünftiges Vorgehen, war der Meinung, dass es bei den guten Ergebnissen der Phase 1-Studie vertretbar ist, eine formale Dosisfindungsstudie zu überspringen. Das nennt sich Phase 2-Studie. Im Nachhinein, das hat Scott Schobel, der das die ganzen Daten auch noch mal vorgestellt hat, jetzt vor drei Wochen bei dem EHDM-Kongress, der virtuell stattgefunden hat, gesagt: Sein größtes Lärmerlebnis ist dass es, wenn es nochmal zu tun hätte, es anders machen würde. Er würde eine Phase-2-Studie machen, zur genauen Dosis finden. Warum war das ein unattraktiver Gedanke damals? Es hätte bedeutet, dass man weitere zwei bis drei Jahre in Anführungszeichen investieren muss oder in Anführungszeichen verliert. Deswegen war uns allen das ein Anliegen, möglichst zügig, Wirksamkeit nachzuweisen. im Nachhinein betrachtet, nicht die beste Entscheidung. Ich glaube, das ist ein guter Punkt, um... Ja. Guter Punkt für mich jetzt, ich stehe schon an der Seite, wir haben hier schon die ersten Fragen aus dem Publikum und die möchte ich jetzt auch direkt ähm, hier loswerden, weil die passen genau an dieser Stelle. Ähm, oh, okay. Es hat ja mehrere, genau. Es geht ja darum, die Studie oder dass die Medikamentgabe hat im März überraschend geendet. Ja. Für uns alle nicht schockierend, für viele andere wirklich ein schwarzer Montagabend, Dienstag früh. Jetzt ist es ein halbes Jahr später. Mhm. Eine der Fragen aus der Gruppe heißt: Wieso hat Roche nach sechs Monaten noch keine neuen Daten geliefert? Mhm. Also das ist natürlich eine, eine, eine völlig berechtigte und wichtige Frage. Man muss ich eine Folgendes klarmachen. Roche, das hat auch Scott Schobel dargestellt auf dem ERDN Kongress, möchte alle Daten analysiert haben. Das ist jetzt nicht ganz trivial, denn zum Beispiel müssen gemessen werden. Und das ist auch für die Interpretation der ganzen Sachen wichtig die Konzentrationen der Substanz im Nervenwasserraum. Wir haben acht, mehr als 800 oder ungefähr 800 Teilnehmer. Das dauert seine Zeit. Mhm. Mutantes Hunting Team muss von allen den vielen Proben, die da sind, in einem Ansatz gemessen werden. Genauso Neurofilament und alle anderen Parameter, die wir haben. Das dauert Zeit, vor allen Dingen, weil es qualitätskontrolliert werden muss. Ich verstehe völlig, dass jeder ungeduldig ist, ich am ehesten, und die Firma, glaube ich, auch. Aber es hat, ist nun mal ein Teil der Realität, dass wenn man belastbare Aussagen machen möchte, man die Zeit investieren muss, zu warten, bis qualitätskontrollierte Daten zur Verfügung stehen. Nicht, dass man voreilige Schlüsse zieht. Okay, danke für diese Antwort. Dann geht es auch noch, noch mal weiter. Die Frage heißt dann, sind die Teilnehmer vor der Studie oder nach Abbruch informiert worden, dass sie an keiner weiteren Medikamentenstudie teilnehmen können? Wie läuft denn da die antworten dazu. Also die, es ist nicht so, dass nee, man an keiner weiteren Medikamentenstudie teilnehmen kann. Die Studie ist... Was im Augenblick eine vorgeschlagen wird, und das wird mit jedem Teilnehmerinnen und jedem Teilnehmer diskutiert, ist, ob sie bereit sind, dem Studienprotokoll bis zum Abschluss der Studie weiter zu folgen. Das ist ein Unterschied. Das ist eine Entscheidung, die jeder Einzelne selber trifft. Und wir erklären natürlich auch, warum wir das für sinnvoll halten. Denn wir wollen sehen, was sich tut. Zum Beispiel, ob die Ventrikelvergrößerungen sich wieder zurückbilden nach einiger Zeit und wie schnell. Und andere Parameter, die wir nicht so ohne weiteres erkennen können, was sich damit tut. Und die Studie, die Teilnehmerinnen und Teilnehmer an der Generation HD1-Studie erreichen jetzt zunehmend den Endpunkt. Danach sind sie völlig frei zu machen, was immer sie wollen. Es gibt andere bedenken jetzt von anderen Pharmafirmen, die ihre Substanzen testen wollen, dass sie sich fragen, gibt es Überlagerungen von Effekten meiner Substanz mit dem, was vorher gegeben worden ist. Und deswegen will man eine gewisse Pause haben. Das sind mehrere Halbwertszeiten, biologische Halbwertszeiten, auch biologische Effekthalbwertszeiten. Weil antisens hält die Wirkung relativ lange an. Und deswegen ist die Zeit, in der eine Pause zu einer klaren und eindeutigen Trennung von Effekten der neuen Prüfsubstanz zu den Effekten der alten Prüfsubstanz relativ lang. Halbes Jahr. Okay, aber es ist ja kein Ausschluss. Ich glaube, ich auch ja. was sagen, weil, Das ist ja nicht eine, also natürlich wurde das alles mit den Teilnehmern besprochen. ja, Und wurde es ja. auch diskutiert. Und letztlich zu diesem Zeitpunkt gab es ja manche anderen Studien noch gar nicht. Ähm, tatsächlich ist es so, dass ähm, einige andere Studien, die im Moment laufen, wie zum Beispiel die Prüfstudie meines Wissens, ja, mhm. da ist es auch so, ähm, aber auch andere Studien, im Moment ein Ausschlusskriterium haben, dass man vorher andere gen verändernde mhm. Medikamente genommen hat, eben aus dem Grund, dann hat gerade dargestellt hat, dass man nicht weiß, weshalb das dann das eine ist. Das wird aber auch bei anderen Medikamenten bei Studien wahrscheinlich dann irgendwann mal so sein. Und die Frage ist tatsächlich, ob das dann immer so bleibt oder ob sich das dann in den nächsten Studien auch verändern wird. Ich glaube, im Moment ist das auch so, weil wir nicht genau wissen, was wirklich passiert ist. Und sich natürlich, wenn ich jetzt, diese Teilnehmer haben natürlich auch ein Interesse, vielleicht andere Studien noch weiter zu machen. Das Klar. ist uns absolut bewusst. Aber viele, wenn ich jetzt ein anderes Präparat testen will, ich dann ja nicht genau weiß, was ist mit dem Medikament vorher passiert. Und dann könnte ich mir unter Umständen auch für dieses neue Medikament Veränderungen einfahren, die ich nicht überblicken kann, die ich noch gar nicht richtig verstehe. Standard. Deshalb ist, glaube ich, im Moment bei den meisten Studien ein Ausschuss. Das ist aber keine Entscheidung von Roche sondern es ist eine Entscheidung dieser anderen Sondern, die genau. ja, dass die das nicht wollen. Und ähm, ja, da ist sicherlich zu erhoffen, dass sich das ändert. Aber das wird auch bei anderen Studien, die ähnliche Ansätze haben, glaube ich, unter Umständen ein Diskussionsthema ja. sein. Ja, okay. Eine okay. Situation, die wir bis jetzt noch nicht haben. Aber also ganz auch, besonders das ist auch notwendig. Wenn ich eine ja. Studie anfange, muss ich doch praktisch, Mitglieder haben, die weiße Blätter sind oder die, die unbeschriebenen ja. Blätter sind. Ne? das ist ja für das Studie von, von herausragender Bedeutung oder nicht? Letztlich ja, ja. Dass ich, damit, ich nicht, damit ich weiß, was verändert worden ist. Ich weiß es jetzt hier in diesem Fall eben nicht. Und das ist genau, glaube ich, der Grund. Vielleicht, wenn ich das irgendwann verstanden habe oder weiß, die Halbwertszeit ist lange genug, und dann geht das vielleicht auch anders. Und das, ich gehe sehr davon aus, dass das zum Beispiel für andere, wie das Unicure-Programm oder äh, RNA-Programme, über die wir ja gleich noch sprechen, ähm, dann später ähnlich sein wird. Und aus sogar noch ausgeprägter, nicht? Ich meine, wenn ich eine Gentherapie mache, die einmal drin ist, damit ist de facto eine, eine Teilnahme an anderen Interventionen unmöglich. Okay. Damit Möchte ich mal auf die, es gibt auch die nächste Frage, lautet in Richtung äh, Veränderung im Striatumvolumen, mhm. gerade bei der Studie, den ja. Daten, die noch gar nicht vorliegen, oder? Wie ist das der Stand? Also die, diese Daten werden in verschiedener Weise analysiert, Die liegen mhm. auch noch nicht richtig vor. Mhm. Und ich, also meine Überzeugung wäre, dass es ganz entscheidend wichtig ist, sich das anzugucken, in Verbindung mit allen Erfahrungen, das heißt der Phase 1 Studie, der open label extension Studio und der Generation hd 1 Studio, um ein vollständiges Bild zu haben. Und das Entscheidende aus meiner Sicht, was die Analyse angeht, ist, dass man es Beziehung setzt zu den im realen, einzelnen Patienten gemessenen Dosen, die erreicht werden. Man kann sich leicht vorstellen, ich gebe 120 Milligramm einem 2-Meter-Mann mit 90 Kilo. Das ist was anderes, als wenn ich das einer... Eine 1,66 großen Dame mit 55 Kilo. Okay, jetzt gibt es noch weitere Hinweise. Mhm. Ähm, und zwar, ich kann es auch gerne sagen, das ist von Herwig Lange. Der schreibt uns äh, im Chat und zwar möchte, sagt er, er weist darauf hin, die Ergebnisse sind so, wie er vorhergesagt hat und dafür massiv angegriffen wurde. Also das ist eine Studie, ich möchte ganz kurz von meiner Seite kommentieren. Das ist eine Studie, wir haben nicht gewusst, was rauskommt und aus guter Überzeugung es getan. Wir wissen jetzt leider sehr verfrüht, dass es nicht zu dem Ergebnis kommt, was wir wollten. Das ist super schade und ich bin wirklich allen dankbar, die dazu beigetragen haben. Und ja, wir, wir haben ja alle viel daraus gelernt, aber gerne. ist nie... Für meine Voraus Begriffe eine Voraussetzung dafür, eine Studie überhaupt durchführen zu können, dass niemand es weiß. Niemand, auch nicht du, Herrlich. Auch du konntest nicht wissen, was dabei rausgekommen ist. Dass du, dass Jeder hat seine Präferenzen gehabt. Aber man macht eine Studie nur dann, wenn niemand auf der ganzen Welt, niemand weiß, was das Ergebnis ist. Sonst wäre es auch unethisch aus meiner Sicht. Hätte ich sicher gewusst, dass es funktioniert, wäre es nicht vertretbar gewesen, Leute mit Placebo zu behandeln. Aber niemand weiß es. Und dass man der eine favorisiert und skeptisch ist, ist berechtigt, ist auch gut. Man soll skeptisch sein. Aber was wichtig ist, für uns alle, ist, dass wir sagen, niemand und das ist die Voraussetzung dafür, in unserer Sprache Equipox. Niemand kann es wissen, bevor nicht die Untersuchung durchgeführt worden ist. Genau. Danke dafür. Dann gibt es nochmal die Roststudie, Teiljahr werden nicht an anderen Studie zugelassen. Haben wir gerade diskutiert, entscheidet die andere, die andere Firma, was ihre Ausschlusskriterien sind. Da haben wir gerade schon drauf eingegangen. Und dann nochmal Hinweis zu der schriftlichen Aufklärung, die bilde. Zu der schriftlichen Aufklärung der Studienteilnehmer, sie wurden weder auf den möglichen Abschluss äh, informiert, noch über NFL und Ventrikel. Da kann ich jetzt, kenne den Content nicht, weiß nicht, was das drinsteht. Also das ist nicht das, was in der, also in Patienteninformation, die ich meinen Patienten ausgehändigt habe, drinsteht. Da ist das erwähnt. Das waren die Fragen, die bisher eingegangen sind. Damit haben wir das Thema, ich glaube, jetzt wirklich sehr, sehr ausführlich äh, besprochen nochmal. Äh, danke erstmal bis hierhin. Ich würde vorschlagen, wir, danke, genau. wir machen jetzt, jetzt eine Pause und äh, schaffen wir es um Viertel nach weiterzumachen. Zehn Minuten Kaffeepause. Ja. Alles klar, dann bis gleich. So, da sind wir wieder gestärkt von Kaffee und Kuchen und wir machen weiter mit Wave und Herrn Landemeyer, glaube ich. Sieht das aus. Vielleicht kurz ja? vorher. sehen, ob Herr Bild hat oder so? Ganz kurz. Ähm, Matthias, gibst du uns bitte ein Zeichen. Kannst also du bitte in den Chat schreiben, Matthias, ob alles in Ordnung ist? Ja, das ist oder generell im Chat sind wir zu sehen und zu hören. Kannst du bitte jemanden jemandem ein Zeichen geben oder was im Chat schreiben? Alles in Ordnung, das ist wunderbar, alles okay. Auch bei Matthias, sehr schön, wunderbar. Dann machen wir einfach jetzt dann direkt weiter. Los geht's. Vielleicht bevor wir wieder einsteigen, eine Bemerkung. Wir mhm. haben auch jetzt in der Pause natürlich diskutiert. Das, was ich bemerkenswert finde, ist, dass wir diese Diskussion führen können. Dass wir, also vor, weiß ich nicht, fünf Jahren oder sowas konnten wir das noch nicht. Und wir haben jetzt sehr spannende Diskussion. Ich glaube, dass wir diese Diskussion führen können, ist eigentlich das Aufregende. Und das geht jetzt weiter. Genau. Also, in, was wir im Folgenden tun wollen, ist Ihnen noch mal in Erinnerung die anderen Programme und Ihnen das ganze Spektrum zeigen von den Sachen, die in der Entwicklung sind. Wir fangen an mit WAVE. Wave, Die Firma WAVE hat das als Ziel gesetzt, Allel selektiv das heißt nur die veränderte kopie oder allele in unserer sprache zu beeinflussen und hat dazu zwei studien bereits abgeschlossen Precision one und two und eine neue studie gerade begonnen select hd die idee von wave ist dass man nutzen kann. Ich weiß nicht, ob Sie das sehen können. mein Körser, Ja, man sieht das, glaube ich. Ein bisschen schlecht. Oder das geht vielleicht besser. Man sieht hier drei markierte Stellen in der die DNA. Die anderen sehen es nicht? Okay, also dann lieber mit mit dem Cursor. Genau, also drei eine markierte Stellen hier, die als SNP bezeichnet werden. SNP steht für Single Nucleotide Polymorphism, also eine Besonderheit, die zu finden ist, nur auf dem Allel, auf der Genkopie, die mit der CAG-Expansionsverlängerung assoziiert ist. Das ist die Idee. Eine das, und dieses Medikament, das Antisens-Olenopiotid, wieder eine einstrengende DNA, wirkt so, dass sie nur die mutante Form erkennt und dazu führt, dass die abgebaut werden und nichts nachproduziert wird. In der Praxis sieht es dann so aus, dass man Blut abnehmen muss, bei dem Einzelnen herausfinden muss, welche Besonderheiten, welche Marker, von denen ich Ihnen drei dargestellt habe, im Einzelfall vorliege. Und das ist nicht bei jedem so. Nicht? Die Menschen unterscheiden sich da Es ist also keine Behandlung, anders als das, was wir vorhin diskutiert haben, von Ionis und Roche entwickelt, was bei allen wirken sollte, dass dieser Ansatz von Wave wirkt nur bei bestimmten Leuten, die eben diese speziellen Veränderungen auch tatsächlich haben. Also aufwendig. Aber konzeptuell natürlich interessant weil man gezielt nur das behandeln kann, was man auch behandeln möchte. Leider, das habe ich Ihnen vorhin dargestellt, zeigt sich im Vergleich zu Placebo bei den beiden von WAVE bislang untersuchten Antisensolionukletiden kein Unterschied zu Placebo. Also nicht, wie wir es vorhin gezeigt haben, eine dosisabhängige Absenkung von Mutantem Huntingtin also dem Handling von Eiweiß im Nervenwasser, sondern es bleibt gleich. Eine Wave ist, ich glaube aus sehr guten Gründen, optimistisch, dass Ihnen das anders und besser gelingen kann. Jetzt eine neue Studie SELECT HD, wo das Medikament, was eingesetzt wird, Anisenzolinopridid anders aussieht und auch eine andere Zielstelle hat. Und diese Studie beginnt zu rekrutieren jetzt zu machen. Ja. Also, das wird sich in, den, in dem nächsten Jahr dann zeigen, ob hier jetzt, wie erhofft ist, zu einer Absenkung nur und ausschließlich des veränderten hunting bauanweisung der mutanten bauanweisung kommt. Das Problem der ähm, guten Verteilung im Gehirn, kann vielleicht adressiert werden, willst du das diskutieren? Und dadurch, dass man diese als Therapeutika eingesetzten Moleküle chemisch so verändert, dass sie besonders gut sich im Gehirn verteilen. Das nennt sich divalente siRNA rna Und der Name ist jetzt nicht so wichtig, aber das Prinzip ist wichtig. RNA-Moleküle sind eigentlich geladene Teile positiv oder negativ geladene Teile. Nur wenn es gelingt, die nicht nach außen, nicht geladen erscheinen zu lassen, indem man, indem die einen, eine eine Schlaufe bilden, so dass alle geladenen Teile innen sind, können die durch die Fettschichten, die jede von unseren Zellen umhüllen, hindurch und überall im Gehirn Wirken oder überall im Körper. Wirken. Und das ist das, was ich Ihnen hier zeige. Hier in, Blau, in rot dargestellt. Das ist dieses Molekül, was rot, einen roten Farbstoff hat zusätzlich. Man sieht, dass das ganze Gehirn jetzt von einer Maus und hier von einem Affen gefärbt ist im Vergleich zur Kontrolle. also verteilt sich tatsächlich überall im Gehirn und das ist natürlich eine für die Zukunft interessante Möglichkeit, auch wirklich viele Anteile des Gehirns mit solchen therapeutisch potenziell wirksamen Substanzen zu erreichen. Also, lassen Sie uns das aber nochmal systematischer angucken, was es alles noch an Möglichkeiten gibt, für eine leise Schaltung des Huntington-Gens. Wir hatten besprochen jetzt die Antisense Wir hatten beide vorhin besprochen. nicht alle und alle Das eine Programm von Ionis und hoffmann Roche Und das andere von Wave. Jetzt gibt es aber auch, und jeder, der den Huntington-Kurier, den zweiten gelesen hat, weiß das, auch eine Gentherapie-Option zum ersten Mal auch in Deutschland wo man sich erhofft, eine permanente oder zumindest langanhaltende Wirkung. Permanent ist ein großes Wort. So viel Erfahrung gibt es noch nicht. Lebensspanne eines Menschen sind 70, 80 Jahre. Und so viel Erfahrung hat im Augenblick noch niemand. Aber langanhaltende Wirkung ist erhofft. Und was man hier einsetzt, sind die Produktion im Körper selber, in den körpereigenen Zellen selber. Von Substanzen, die hemmend wirken auf die Nachbildung des, der Huntington-Genprodukte. Und davon gibt es verschiedene Arten, alle verpackt in eine Genfähre. Die nennt sich AAV, darauf gehe ich gleich noch mal ein bisschen ein. Und die gibt es allelselektiv und nicht allelselektiv. Zinkfinger-Proteinprogramm ist allelselektiv, die beiden anderen sind nicht allelselektiv. Und das werden wir auch noch besprechen, weil auch dieses Jahr hier die erste Studie beginnt mit Substanzen, die geschluckt werden können als Tablette und die im gesamten Körper wirken, die also nicht mehr eingespritzt werden müssen, extra in den Nervenwasser kommen. Und am Schluss, wenn wir noch ein bisschen eingehen, auf Geneditierung und die Möglichkeiten in dieser Hinsicht. Fangen wir noch mal an mit dem Werkzeugkasten. Es ist wichtig, dass man sich das nochmal klarstellt. Und zum Teil ist es auf Englisch, aber ich glaube, das verstehen Sie alle. Hier in Grau ist der Zellkern zu sehen und hier in Schwarz, das ist der übrige Teil der Zelle, das sogenannte Zytoplasma. Und hier sehen Sie das Huntingtin-Gen, naturgemäß wie alle Gene im Zellkern, aus dem hergestellt wird eine sogenannte Prä-Messenger-RNA, also eine Bauanweisung, die diese dünnen Teile dort hat. Das ist also eine genaue Kopie der DNA. Das hier wird aber herausgeschnitten, in unserer Sprache spliced, herausgespliced. Das ist ganz wichtig, denn die Natur funktioniert nach dem Baukastenprinzip. Auf diesem Wege kann man viele Sachen zusammenbasteln, die die Zelle zur Verfügung hat. Dann wird das aus der Zelle hinaus transportiert, in Nuklearexport, in den schwarzen Raum, das heißt das Zytoplasma, da, wo dann hergestellt werden die Proteinprodukte, also das hunting Team im Prozess der Übersetzung oder Translation. Jetzt, wo setzen wir an mit unseren Antisense olinukleotiden ist auch wichtig, sich klarzumachen. Das ist schon ganz früh im Zellkern. Und zwar an der prämessenger messenger rna die dann nicht mehr zur Verfügung steht. Das ist möglicherweise wichtig, denn die prämessenger messenger rna selber könnte auf die Zellen schädigend wirken. Ansätze, wie die auf die reife Messenger-RNA gehen, und natürlich auch dazu führen, dass weniger Eiweiß hergestellt wird, Hunting-Teen hergestellt wird, berühren nicht die Konzentrationen von prä rna im Zellkern. Und das ist wichtig, weil die interagieren können, wenn sie verändert sind durch die Expansionsmutation, hier in gelb dargestellt, mit anderen RNA-bindenden Eiweißen oder RNA-Binding-Proteins. Also die RNA-Ansätze hier wirken im Zytoplasma. Dann gibt es wieder im Zellkern wirkend die kleinen Moleküle, die das Splicen verändern. Das stelle ich Ihnen nachher nochmal ausführlich dar, weil es wichtig ist für Ansätze, die die Firma Novartis und die Firma PTC verfolgen. Die Firma Novartis hat dieses Jahr mit einer entsprechenden, primär mal Dosisfindungsstudie beginnen. Der nächste Ansatz, noch einen Schritt früher, ist an der DNA selber, allerdings ohne die DNA zu verändern. Das sind die Zinkfingerproteine. Das erkläre ich Ihnen nachher nochmal. Und viele von Ihnen haben das schon gehört. Das ist allelselektiv denkbar. Also berührt nicht alle Formen von Huntington, Bauanweisungen und Proteinen, sondern nur die veränderte. Und dann gibt es natürlich, wie wir es ja auch schon ganz am Anfang besprochen haben, die Möglichkeit, die DNA zu editieren, zu korrigieren, den Fehler, den genetischen Fehler an der Ursprungsstelle der DNA selber zu korrigieren. All diese Gentherapieansätze, die wir jetzt gerade besprochen haben, das waren die letzten, die wir besprochen haben, setzen voraus, dass man die Sachen, die man braucht, um der Zelle zu helfen, in die Zelle hineinkriegen muss. Und das geht eben mit Genferen oder Trojanischen Pferden. Viren sind es das. Adenoassoziierte Viren in der Regel, die besondere Oberflächeneigenschaften haben. Und das ist, wo viel, viel Forschung stattfindet, um sie an die richtige Stelle zu bringen. Ja. Das wird eingesetzt bei der ersten Gentherapie, die für die Heiligen erkrankung durchgeführt wird. Dieses Jahr hat sie begonnen in den USA und neuerdings seit der zweiten Jahreshälfte auch in Deutschland. Herr Reinmann leitet die ähm, Studie ähm, hier in Europa und in Deutschland ganz auch. Nochmal, wie sehen diese gen aus? Das ist ein Virus, was für sich selber keine Krankheit verursachen kann, ist nicht heilungsfähig und verursacht also theoretisch zumindest keine Erkrankung, Selber durch das Virus. Als Besonderheit hat es, dass es in Nervenzellen eintreten kann. Das ist nicht bei jedem Virus, nur manche können das. Und es wird in großem Stile eingesetzt, gegenwärtig 370 Anwendungen von diesen Genfähren beim Menschen. 370 für verschiedenste Erkrankungen. Nicht wenig. Und die Idee dabei ist, was das Ganze attraktiv macht, ist, dass man durch eine einmalige Gabe, einmalige Gabe, theoretisch, etwas in die Zellen hineinbringt, was dann selber immer wieder hergestellt wird und wirkt, sodass keine Dauerbehandlung notwendig ist, sondern bloß eine einmalige Gabe. Kehrseite davon ist, dass diese einmalige Gabe sehr teuer ist. Das gibt es schon bei einer Erkrankung. SMA kostet 1,2 Millionen, die einzelne Spritze. Hm. Okay. Die, der, jetzt eine, die Studie, die läuft eine, in den USA und auch in Deutschland, benutzt als Genfähre ein Adenoassizitis-Virus, -Also was AAV5 heißt, das sind bestimmte Oberflächenmerkmale. Und da rein ist konstruiert etwas, was eine herstellt, eine MikroRNA, die dann eine, dafür sorgt, dass auch das erste Exon, da wo die CAG-Expansion ist, der Menge nach reduziert wird. Das ist ziemlich ein ziemliches Alleinstellungsmerkmal. Es ist bislang die erste Therapie, die in der Lage ist, das erste Exon, da wo die CAG-Expansion auch beheimatet ist, zu beeinflussen. Alle anderen greifen weiter hinten an. Mh, hunting gen hat 67, Exon, 67 Exone und, und die meisten greifen an anderen Stellen an, nach dem ersten Exon. Man muss das Spritzen ins Gehirn, direkt hinein. Und das macht man mit einer neurochirurgischen Prozedur, die sich Stereotaxie nennt. Und Sie haben alle im Huntington Kurier nachlesen können, von der zweiten Ausgabe dieses Jahres, wie das funktioniert und wie die Details dazu sind. Auf ähnlichem Wege funktioniert der Ansatz, der von Takeda verfolgt wird. Takeda allerdings versucht, nur und gezielt die CAG-expandierten Gene zu beeinflussen. Das macht sie so, dass sie einen sogenannten Zinkfinger einsetzt. Zinkfinger, hier ist in grün das Zinkmolekül zu sehen, das ist ein Eiweiß, was drei Basen, in dem Fall CAG, passgenau erkennt. Und wenn man das koppelt mit einem Repressionselement, REP abgekürzt, diesen Zinkfinger der CAGs erkennt, dann ist es logisch, je mehr CAGs sie haben, desto mehr wird darauf angebunden. Und es kommt dazu, dass die Nachbildung sehr passgenau reduziert wird. Eine, dafür gibt es eine Studien in eine Tieren, die lohnt sich sehr nachzulesen und die zeigen, was man sich da alles für Mühe gemacht hat, um das zu optimieren und diese präklinischen Studien, die auch an Affen durchgeführt worden sind, sind die Basis dafür, dass jetzt geplant wird, eine Anwendung auch beim Menschen. Das ist nicht die einzige Firma, die das macht. Voyager Therapeutics wollte dieses Jahr eine Studie anfangen. Eine hat auch die Erlaubnis dafür bekommen, hat aber im August dieses Jahres das zurückgezogen, und obwohl sie die Erlaubnis schon hatte. Und zwar, weil sie sich gesagt hat, wir wollen auf eine andere Karte setzen. Wir wollen das nicht ins Gehirn einspritzen, wir wollen das ins Blut geben, sodass der ganze Körper erreicht wird und besonders auch das Gehirn. Eine das beruht darauf, das ist jetzt hier dargestellt, wenn ich das ins Gehirn einspritze, dann bekomme ich natürlich von dem Virus, von der Genfähre, eine hohe Konzentration da, wo ich das einspritze und die Konzentration nimmt ab. Und verschiedene Leute, die sich damit intensiv beschäftigen, sind der Meinung, dass man zwar eine sicher und ohne Gefährdung, diese Genferien ins Gehirn reinbringen kann. Aber wenn man das ganze Gehirn erreichen möchte, was auch ideal wäre bei der Huntington-Erkrankung, braucht man sehr viel, das ist dosislimitierend. Und der Kollege aus dem Bale Cornell Medical College ist der Überzeugung aus diesem Grunde, dass man andere Methoden braucht, als die der stereotaktischen Injektion mit einer eine sogenannten Convection Enhanced Delivery, konzentrationsabhängigen und Sache. Das ist das generelle Problem, was wir mit dieser Sorte von Behandlung haben. Ist das mal in den Zellen drin, funktioniert das, aber wie kriegt man das in genügend Zellen, dass es auch eine klinische Wirkung hat? Das andere Problem, was ich sehe bei dieser Behandlung ist, dass wenn ich das mal in einer Zelle drin habe, dann ist es da drin. Das wird, hier, das wird zwar nicht in die DNA integriert, es ist ein sogenanntes Episom, ein kleines Teil im Zellkern, das ständig das therapeutisch wirksame Substanz, die MikroRNA herstellt. Ist das mal da drin, dann kann es auch nicht wieder abgestellt werden. Und das Zweite ist, wenn es mal da drin ist, dann kontrolliert die Zelle selber, wie viel sie davon herstellt. Von außen habe ich keine Möglichkeit, dass die Menge, die hergestellt wird, zu kontrollieren. Deswegen wäre es für meine Begriffe extrem wichtig, vor allen Dingen, wenn man nicht allelselektiv arbeitet, sich ganz genau darüber klar zu werden, was der Prozentsatz der Zellen ist, die jetzt gar keiner Hunting Team mehr produzieren oder sehr, sehr wenig. Und das ist eine entscheidend wichtige Frage, glaube ich, für all diese nicht -selekt genselektiven Ansätze, was die Sicherheit von diesen Methoden angeht. Denn ich kann es nicht wieder rausnehmen, wenn es einmal drin ist. Dann die Frage, ich hatte das erwähnt wegen Wolche, geht das auch über das Blut? Kann die Blut Hirnschranke überwunden? Dafür gibt es Ansätze. Das hängt an den Oberflächeneigenschaften dieser Genfähren. Man möchte vermeiden, dass sehr viel von diesen Genfähren in die Leber kommt, wo viele Sachen abgebaut werden. Man möchte die Leber umgehen, aber möglichst viele Zellen im Gehirn erreichen und möglichst die Bluthirnschranke überwinden. Das ist also noch viel Arbeit, um diese technischen Ziele zu erreichen eine Alternative wäre konventionelle Medikamente, wie jeder von uns sie kennt, die als Tablette eingenommen werden. Und das funktioniert in folgender Art und Weise. Das ist der Ansatz, der von der Firma Novartis und von der Firma PTC verfolgt wird. Ich habe Ihnen gezeigt, dass es an der Ebene der Prämissen der RNA ansetzt und nutzt die Tatsache aus, dass kleine Moleküle in den sogenannten Intronen, die zwischen zwei schlussendlich in Eiweiß übersetzten Abschnitten, also den Exonen, beheimatet sind, durch Moleküle so in ihrer Struktur geändert werden, dass die Zelle denkt, hier handelt sich um ein biologisches Signal, zum Beispiel ein stopp -Koton. Und wenn das an der falschen Stelle ist, das heißt also viel zu früh, dann erkennt das die Qualitätskontrolle der Zelle und baut es ab. Und das Ergebnis davon ist, dass weniger produziert wird. Das macht zum Beispiel die Firma PTC, die hat eine entscheidende Pionierarbeit dafür geleistet. Und hier sieht man eben ganz schön, wie das funktioniert. Es wird, ein, es wird der Zelle vorgespiegelt, dass hier ein Extra-Exon ist mit einem Stoppcodon, und das wird dann insgesamt abgebaut. Das funktioniert sehr gut im Tier, wie man hier sieht. Hier ist das Gehirn und dosisabhängig sehen Sie eine Abnahme. Und das ist in allen Hirnregionen so. Im Striatum, im Cortex, im Kleinhirn. Und man sieht das auch in der Peripherie. Novartis hat eine Substanz, die für andere Zwecke entwickelt worden ist, für die SMA-Therapie, die ganz ähnlich wirkt. Und man sieht hier auch sehr schön, dass es zu einer deutlichen Abnahme der mutanten hunting menge kommt, wenn man das als Tablette, in dem Fall eine Flüssigkeit, die man einmal die Woche eine schluckt, nimmt. Jetzt soll geklärt werden, und diese Studie beginnt dieses Jahr in verschiedenen Zentren, unter anderem in Bochum und in, auch in Ulm, herauszufinden, was die richtige Menge ist um nicht zu viel, sondern genau richtig, um mutantes Hunting Team abzusenken. Denn hier handelt es sich auch um einen nicht-allelselektiven Ansatz. Also beide Formen werden reduziert und wieder stellt sich die Frage, die Sie schon kennen, was ist die richtige Balance zwischen Absenkung von normalen und erforderlichem Hunting Team und dem veränderten, schädigenden mutanten Huntington. Okay, dann nehme ich an das mal Komplex, ne? Schwierig. Jetzt haben wir besprochen, wie wir auf DNA mit den Zinkfingerproteinen oder RNA-Ebene mit den anderen Ansätzen die Huntington-Reduktion herbeiführen können. Ich möchte auf einen kleinen, na, auf einen bisschen anderen Prozess der gleichzeitig stattfindet und der in letzter Zeit, glaube ich, zunehmend in den Fokus gerät ähm, eingehen, das ist die somatische Instabilität. Ähm, was heißt das? Also somatisch heißt im Körper, dass es im Körper, das Gen instabil sein kann. Das ist etwas, was nicht ganz neu ist. Man hat das auch schon vor einigen Jahren feststellen können, dass ähm, die Verlängerung der CAG-Repeats im Blut zum Beispiel und im Gehirn oder auch in anderen Geweben mh, unterschiedlich sein kann. Und dass sich teilweise im ähm, Gehirn, wenn man bei Menschen, die sich zur Verfügung gestellt haben, nach dem Tode, dass sie untersucht werden, ähm, dann Gewebe untersucht und dort diese CAG-Repeats untersucht, teilweise massive Verlängerungen hier bis 480 oder bis 700 CAG-Repeats findet, also massiv verlängert. Und dieser Mechanismus, den hat man auch im Rahmen der enroll studie so ein bisschen untersucht, weil es bestimmte Enzyme, Eiweiße gibt, die unsere DNA regelmäßig reparieren. Zum Beispiel auch, um eine Tumorerkrankung zu verhindern. Sind die erstmal wichtig? Und diese Reparaturmechanismen hier, hier fahren drei. MSH3, es gibt andere auch noch, die ähm, reparieren diese CAG-Wiederholungen, wenn sie eine Schleife bilden. Die scheinen Diese Wiederholungen in den Genen scheinen sich teilweise so eine Art Loop, so eine Schleife bilden zu können. Und die erkennen die und denken, aha, das ist verkehrt und bauen das Auseinander schneiden das auseinander und reparieren das. Und dann bei dieser Reparatur entsteht dann auf einmal eine längere Repeat-Zahl, als sie vorher da war. Und das scheint im Alter, je älter ich werde und je mehr repeat, CAG-Repeats ich habe, mehr zu werden. Dieser Prozess passiert im Blut sehr wenig. Wir haben zusammen mit der Vanessa Savila aus, aus Harvard zusammen ein paar wenige Fälle untersucht und haben uns verschiedene Gewebe angeschaut und man sieht hier in verschiedenen Fällen verschiedene Hirnregionen vor allen Dingen okzipital interessanterweise also was bis jetzt gar nicht so unbedingt im Fokus war vom Gehirn dann aber auch hier im Kaudatumbereich in anderen Bereichen des Gehirns aber auch teilweise in der Leber relativ hohe Veränderungen als in anderen Geweben und sehr, sehr wenig im Blut. Die Frage ist halt jetzt immer wieder, muss ich mich denn eben nochmal neu untersuchen lassen? Und müsste ich meine CRG-Repeats nochmal neu untersuchen lassen, ob die sich verändert haben? Das würde ich klar mit Nein beantworten, weil diese Veränderungen im Blut, man sieht, dass das ist ja nicht ein Peak, sondern das sind so, so Berge hier. Ja, man sieht im Blut teilweise nach Jahren vielleicht hier hinten so kleine Veränderungen, aber nicht unbedingt an dem Hauptpeak. Und es ist letztlich selbst wenn es da vielleicht äh, als letztlich ähm, nicht, nicht, keine, keine wesentlichen Veränderungen im Blut, aber im Gewebe passieren diese Veränderungen. Und ähm, ja, jetzt weiß ich nicht deine Dias hier, ähm, dass man eben diese Veränderungen möchte man auch als Medikament angehen. Ähm, das ist die Firma Triple Therapeutics, die da sehr wesentlich ist, um eben diese Veränderung, somatische Expansion zu reduzieren oder zu stabilisieren, weil sich vielleicht wesentlich dafür ist, wie schnell die Krankheit bei dem einen oder anderen verläuft. Und auch dazu hat man ja kleine Moleküle entwickelt, teilweise macht, aber auch, was willst du noch genauer darauf eingehen? Also das wäre dann eben eine gute orale Einnahme, aber eben auch antisent sachen und wir haben uns diese Sachen in der Enroll-Studie angeguckt. Das ist jetzt, na, das fehlt jetzt nochmal einen ganz anderen Ansatz. Ne? Man hat sich diese Daten auch in der Enroll-Studie angeguckt und hat da eben diese Eiweiße ähm, teilweise identifizieren können. Das sind wichtige Ergebnisse aus der Enroll-Studie haben, ähm, um Hinweise zu finden, wo man angreifen muss, um diese somatische Expansion, somatische Instabilität zu behandeln. Und da ist eben diese Firma Triple Therapeutics glaube ich gar nicht dabei. Damit so ein bisschen, glaube ich, kommen wir langsam zum Ende. Nochmal der Aufruf und auch die Wichtigkeit der Enroll HD oder der HD Clarity Studie, dieser Beobachtungsstudien, wo ja viele teilnehmen von Ihnen, dass es eben wertvoll ist, dass wir so langsam dahin kommen, dass wir genug Daten haben, wichtige Fragen zu beantworten. Das sind so... So sieht das aus, man eben dann die Daten eintragen kann, was hat jemand für andere Erkrankungen, was hat jemand für einen genetischen Befund, wie sind die CRG-Repeats, wie ist der motorische Befund, was nimmt er für Medikamente ein zusätzlich, habe ich eben zu Anfang schon von dem Herrn Achenbach dargestellt, was wir da interessante, überraschende Ergebnisse teilweise bei finden können. Es machen viele Zentren in Deutschland mit und sind sehr sehr aktiv. Man kann äh, zusätzlich bei der HD Clarity solche Biomarker, solche Veränderungen wie hier das Neurofilament auch schon ähm, untersuchen, die für wichtige Ergebnisse für kommende Studien, wonach gucken wir also, wenn wir tatsächlich die Krankheit verändern wollen. Ähm, das sind praktisch die, die Werkzeuge und die, die Grundlagen für die kommenden Studien. Okay. Sehr gut. gut. Gut, also die letzten zehn Minuten wollen wir noch ein bisschen damit eine, eine, uns beschäftigen, was während wir warten, dass sich all diese Hoffnungen, die wir Ihnen dargestellt haben, sind begründete Hoffnungen aus meiner Sicht, eine, materialisieren, was man da sinnvollerweise tun kann eine, und welche wissenschaftlichen Anstrengungen unternommen werden, um das noch ein bisschen zielgenauer und besser zu machen, als es gegenwärtig in der Lage ist, als wir gegenwärtig in der Lage sind. Das alles mit dem Ziel, schlussendlich die Progression zu beeinflussen und auch die Beschwerden, die bestehen, im Schach zu halten, sodass die Lebensqualität hoch ist. Also, wichtiges Thema, Lebensführung und eigene Aktivität. Für viele Erkrankungen gilt. Wenn sportliche Übungen in Form einer Pille erhaltbar wären, dann wäre dies bei Weitem die am häufigsten verschriebene und nützlichste Medizin im ganzen Land. Ich glaube, das kann man nachvollziehen. Wie man zu dieser Meinung kommt, gilt für kardiovaskuläre Erkrankungen genauso wie für Erkrankungen, die das Gehirn betreffen. Und, und das macht auch Spaß. Oder kann Spaß machen. Es ist jetzt nicht nur, dass man in der Muckibude sein muss, <lacht> sondern es kann richtig Spaß machen und soll auch richtig Spaß machen. Und deswegen ist es sehr wichtig zu sehen, dass eine, und das ist jetzt fürs nächste Jahr ganz besonders wichtig, dass verschiedene Projekte zur wissenschaftlichen Evaluierung von dieser Idee, Lebensführung ist wichtig, durchgeführt werden. Das sind zwei Projekte, Healthy R&D und Domino HD, die ich Ihnen ein bisschen vorstellen möchte. Healthy R&D, das zielt darauf ab, dass wir in Ergänzung zu dem, was die neue DHH-Webseite bildet, Ihnen, ein, Ihnen allen in mehreren europäischen Ländern anbieten wollen eine Plattform, eine elektronische Plattform zur Information über die Erkrankung, aber auch zur Behandlung. Das nennt sich Healthy R&D. R&D steht für Rare Neurodegenerative Diseases. Aber die Hauptsache ist jetzt erstmal die Huntington-Erkrankung. und wenn sich das bewähren sollte, würde man es übertragen auf andere seltene Erkrankungen, die alle das Problem haben, dass die Spezialisten, die notwendig sind, um kompetent und wirksam zu behandeln, nicht um die Ecke wohnen. Dafür ist eine elektronische Plattform wichtig. Und das Zweite, finde ich mindestens genauso spannend, heißt Domino HD. Hier geht es darum, dass man sich fragt, ob körperliche Aktivität, welches Ausmaß der körperlichen Aktivität, die Ernährung, der Schlaf, einen messbaren Effekt auf den weiteren Verlauf der Huntington-Erkrankung hat und auf die Ausprägung der Beschwerden. Fangen wir an mit Healthy RD. Das ist ein Projekt, was jetzt noch weitere zwei Jahre lang läuft. Und es soll ein Modell gebaut werden, womit mit telemedizinischen Hilfsmitteln, die jetzt dank Corona für die meisten keine abschreckende Hürde mehr sind, eingesetzt werden. Hier ist so ein Beispiel. Ich will eine das gehe jetzt ein bisschen ich länger, aber das zeigt aus den ich Niederlanden eine, eine, eine Patientin, die davon profitiert. Ein Heim-Topas. heeft okay. die okay. ziekte okay. von okay. Huntington en wohnt selbstständig. Das geht gut, maar bei sommige handelingen niet altijd. Da setzt sie das ein. Das wird gezeigt durch jemanden, der kommt, wie das Ganze funktioniert. So dass man, sie hat da... Also, Distanzen werden minimiert, das ist die Idee. Das Wissen geht zum Patienten, nicht umgekehrt. Und hier wird das eingesetzt. Das müssen wir jetzt nicht im Detail machen, aber Sie verstehen das Konzept der ganzen Sache. Ich glaube, das ist einleuchtend. Und das wird ausprobiert in klinischen Zentren in Deutschland, in der Tschechischen Republik, in Niederlanden, Großbritannien, Irland und Italien in Zusammenarbeit mit den Patientenorganisationen. es ist auch ganz entscheidend wichtig, dass das eng verknüpft miteinander ist. Hier sind die Länder die sich dann beteiligen, nur auf der Landkarte dargestellt und diese Untersuchung hat drei Phasen. Als erstes wird ein neues Instrument hergestellt, da sind wir schon relativ weit, was uns dazu hilft, die Lebensqualität besser zu beurteilen. Da sind wir relativ weit, das wird im Frühjahr nächsten Jahres abgeschlossen sein. Gleichzeitig und parallel dazu wird diese Plattform mit verschiedenen Inhalten entwickelt und dann, und deswegen sage ich das so ausdrücklich, das beginnt im nächsten Jahr, vermutlich in der zweiten Jahreshälfte, wenn es uns ganz gut gelingt, bereits im zweiten Quartal nächsten Jahres, dass dann geguckt wird, ist, da hat so, ein, so eine Plattform ein telemedizinisches Zusatzangebot. Einen messbaren Nutzen für die Leute, die das nutzen. Und deswegen ist das Ganze entwickelt worden. Die Plattform mit sehr vielen Gesprächen mit Betroffenen, Familien, Angehörigen. Was ist notwendig? Welche Inhalte wollen wir gerne haben? Womit könnte uns geholfen werden? Und wir werden natürlich ausprobieren müssen, ob uns das gelingt, das so hinzubekommen, dass es in der Tat nützlich ist. Also hier sind jetzt die Einzelheiten dazu. Darauf gehen wir jetzt aus Zeitgründen nicht wirklich ein. Und das Wichtige ist mir bloß bei, dem, eine, bei der Plattform, dass es modular aufgebaut ist. Das heißt, eine, sowohl eine Betroffene als auch ihre Angehörige oder Partner haben verschiedene auf sie zugeschnittene eine Anteile an dieser Plattform und auch die verschiedenen Leute, Krankengymnasten, Ergotherapeuten, Logopäden und dergleichen, Sozialarbeiter, haben ihren eigenen Bereich, so dass das alles an einer Stelle idealerweise zusammenkommt. Das ist das Ziel jedenfalls. Also eine benutzerorientierte Gestaltung insgesamt. Und dann, wie gesagt, die Effektivität und Wirkung dieses Versorgungsmodells soll getestet werden. Über ein Jahr oder mindestens ein halbes Jahr, an einer ziemlich großen Anzahl von Patienten. Verglichen wird die normale Behandlung, also ohne telemedizinische Unterstützung, gegen eine, die durch telemedizinische die Unterstützung, wenn man so will, verstärkt ist oder erweitert wird. Und dazu brauchen wir natürlich auch eine deutschsprachige, wir brauchen die aber auch eine in italienischer Sprache, in polnischer, in tschechischer Sprache und so weiter. Also eine ganze Menge Arbeit, das ganz gut hinzubekommen, aber es bewegt sich in die richtige Richtung und nächstes Wochenende werden wir uns in Prag deswegen nochmal zusammentreffen, um die nächsten Schritte zu planen. Die andere Sache, die ich kurz darstellen möchte, ist Domino HD, wo es also darum geht, ob es einen messbaren Einfluss hat wie ich mich ernähre, ob ich genügend schlafe, wie viel körperliche Aktivität ich mache. Und dazu wollen wir auch verstärkt einsetzen, digitale Daten. Sie wissen alle, viele von Ihnen benutzen das, eine Apple-Uhr, Fitbit und dergleichen, wo man seine Schritte zählt und dann erschreckt es, wie wenig man tatsächlich am Tag so gelaufen ist. Und man kann Schlaf messen und dergleichen. Wir uns interessiert, ob man, wenn diese Instrumente gut funktionieren, ob man damit Nutzen ableiten kann für die Behandlungskontrolle und zur Verbesserung des Zustands insgesamt. Prospektiv, also prospektive Untersuchung ist ein wichtiges Anliegen auch von Carsten: Ernährung, Schlaf. Und wir sind da glaube ich alle ganz einig, dass es ein ganz wichtiger Faktor ist, wo wir aber alle noch Mühe haben zu wissen, wie bedeutsam ist er und wo sind die richtigen Stellschrauben, um das möglichst gut zu machen. Das wird von Monika Buss geleitet aus Cardiff. Und Sie sehen, es sind Leute aus Irland dabei, es sind Spanier dabei, es sind Polen dabei, es sind Schweizer dabei und es sind Deutsche dabei. Und die, wir haben wohl definierte Ziele und verschiedene Arbeitspakete, an denen wir arbeiten. Dieses Projekt Domino HD ist durch Covid beeinträchtigt worden. Naturgemäß, wie alle Studien dieser Art, haben wir etwa ein Jahr Verzögerung im Vergleich zum ursprünglichen Plan. Und es stellt sich eine Finanzierungsfrage für die Koordination in Cardiff, die wir hoffentlich gemeinschaftlich lösen können und werden. Und ja, daneben gibt es noch andere Projekte in Deutschland, die wir ganz kurz eingehen wollen, die im Zusammenhang mit ähm, Enroll hergestellt werden und das sind neue Bio, biologische Marker, zum Beispiel die Sprache. Carsten hat viele Untersuchungen dazu gemacht. Artikulation, das Sprechen selber, ist häufig früh verändert und wir werden mit einem langjährigen Experten, langjährig kooperierenden Experten in Tschechien, Herrn Russ, mit dem Carsten zusammengearbeitet, mit dem wir zusammenarbeiten, eben ein solches Projekt durchführen, wo wir das Ziel haben, zu explorieren, ob eine genaue Messung der Artikulation hilfreich ist, als ein Verlaufsmarker und werden das in, in einer recht detaillierten Art und Weise machen, wo Sprachaufnahmen passieren und wo wir auf diesem Wege klären wollen, ob das eine hilfreiche Ergänzung ist zu den bisherigen Werkzeugen, die wir haben. Jetzt vielleicht noch das allerletzte, Verbesserung der Beschwerden und Linderung der Symptome, Carsten haben wir, glaube ich, <lacht> übersprungen und würden wir auf unser letztes Seminar verweisen, glaube ich, und bedanken uns, glaube ich, ganz herzlich für das Interesse und ganz besonders bei denjenigen, die die Studien mitgemacht haben, den Researchern, oder ohne die wir das alles nicht diskutieren könnten. Vielen und, Dank. Und dann ein Appell an Sie. Ne? Bleiben Sie am Ball. Ne? Helfen Sie weiter mit beim Schieben, auch in schwierigem Terrain. Ne? Und das hat die, die Frau Winkelmann ausgegraben. Es zählt nicht, wie tief du fällst, sondern wie hoch man zurückfedert. Ich glaube, das ist ein guter Spruch zum Schluss dieses Seminars. Also ganz, ganz herzliches Dankeschön von meiner Seite für den sehr informativen Vortrag. Hilft immer wieder mal das Neue. Noch mal neu zu hören, zu wissen, welche Firmen was gerade machen. Das sind so viele Sachen, die gerade passieren. Und es macht Mut, auch bei all den Rückschlägen ähm, zu sehen, was passiert und äh, wie es doch vorangeht, wenn es kleine Schritte sind, aber es sind bedeutende Schritte. Und äh, mich stimmt es immer wieder mhm. zuversichtlich. Vielen Dank dafür erstmal. Wir haben auch ein paar Fragen bekommen und auf die möchte ich gerne noch mal eingehen. Zum einen ist schon vorweg. Matthias Dose äh, schickt viele Grüße an alle, dankt sich äh, für das, bedankt für das. Ähm, für das Seminar und für die Referentinnen Referenten und freuen sich auf ein persönliches Wiedertreffen, das tun wir auch alle. Das war hiermit geteilt. Das war ein Datum, glaube ich, oder? Das war eine Uhrzeit, weil er gehen musste. Das war die Uhrzeit, weil er gehen musste. Genau, jetzt gibt es noch eine konkrete Frage. Und zwar, die Branablam, das eine Studie, war es, glaube ich. Gibt es da schon Aussagen ein- und Ausschlusskriterien? Insbesondere können da die Teilnehmer von der rosh studie teilnehmen? Das ist eine Frage noch kein finales Protokoll. Ich würde vermuten, dass es auch da wahrscheinlich eher so ist, dass man diese Teilnehmer ausschließen wird. Aber es gibt, glaube ich, meines Kenntnisses noch kein finales Protokoll, was jetzt auch schon von allen Behörden abgesichert ist. Okay. Also das Protokoll wird gerade verhandelt und auch ist eingereicht bei den Ethikkommissionen und bei den zuständigen Behörden. Und es ist zu hoffen, dass in den nächsten Wochen eine Antwort da ist. Danke dafür. Dann gibt es nochmal den Hinweis von Herrn Lange. Ähm, das ist jetzt eher was Rechnung kaum aussprechen. Ähm, er hat schon in den 80er Jahren auf die Atrophie des akzipitalen Kortex. Des akzipitalen Kortex ja, das bitte. Das diesen. bezieht sich, glaube ich, auf unsere somatische Expansion. Das <lacht> ist richtig. Ähm, da gibt es auch schon frühere Daten. Das richtig habe mhm. ich. Und ähm, auch in FMRT-Studien haben wir auch schon Veränderungen gesehen, die aber ja tatsächlich bis jetzt nicht im in so einem Fokus sind, weil es tatsächlich klinisch wenig Veränderungen gibt. Occipitaler Kortex, also mhm. im Hinterkopfbereich, der etwas, was mit Sehstörungen zu tun hat, mit Sehen, Wahrnehmung, äh, wo ja die wenigsten Patienten tatsächlich Probleme haben. Trotzdem, ich denke, es ist ganz wichtig, wenn er, eine, ein, der Herwig Lange hat eine der besten Studien immer noch durchgeführt, eine, um systematisch zu zählen, quantitativ, wo Zellen im Gehirn verändert sind. Und das hat sehr klar gezeigt, dass eben unter den verschiedenen Hirnrindengebieten der hintere Teil der sogenannter optipitale Teil, da wo das Sehen mit beheimatet ist, stärksten Veränderungen zeigt. Und das ist jetzt deswegen auch wichtig, weil dieser Teil des Gehirns verbunden ist mit dem Striatum, dem der besonders degeneriert. Und es ist der hinterste Teil des Striatums, der mit dem occipitalen Kortex verbunden ist, der die ersten Veränderungen zeigt. Bei Menschen, die jetzt per Zufall... Durch einen Unfall zum Beispiel versterben sind, kann man das sehen. Deswegen sind diese Beobachtungen von Herwig in der Tat sehr wichtig und kommen erst, werden erst jetzt im Laufe der Zeit entsprechend gehört. Okay, und ich habe ich hab den Begriff noch nie gehört. Oder? Sorry, dass ich nicht aussprechen kann. Okay, dann gibt es noch einen weiteren Hinweis von Herrn Lange auf die gesunde Lebensführung und auch telemedizinische Beratung. Und äh, da möchte ich nochmal ganz kurz auch mal ein Danke auch an Herrn Lange. Sie haben uns ja vorgeschlagen, diese Parkinson-Tanz-DVD zu besorgen. Äh, haben wir auch gerne gemacht. Wir hatten ja schon diverse Online-Seminare mit Ihnen, äh, wo man das auch genau nachgucken kann, was da die Ideen sind, wie man das machen kann. Und äh, auch da nochmal vielen Dank. Dafür wissen wir sehr zu würdigen. Vielen Dank, Herr Lange. Genau, jetzt kommt nochmal eine Leinfrage. Sehr willkommen von Axel. Inwiefern können Firmen wie Biontech Moderna mit ihrem mRNA-Forschung bei der Huntington-Forschung unterstützen mhm. und gibt es nicht Sehr spannende Frage. Das ist eine sehr sehr gute Frage. Also die, die Firma Biotech oder Moderna setzt ja MRAs ein, allerdings mit einem etwas anderen Ziel. Damit soll der Körper dazu veranlasst werden, zu reagieren mit dem Immunsystem oh. auf fremde Sachen. Aber das, was eine aus meiner Sicht eine tatsächliche Schnittmenge darstellt, ist, dass all diese Firmen Moderna und BioNTech das Problem haben, das in die Zellen hineinbringen zu müssen. Dazu benutzen sie sogenannte Nanopartikel. Sehr aufwendig hergestellt, das ist also eigentlich teurer bei diesen Impfstoffen. Und von dieser Technik hoffen wir, auch in der Zukunft profitieren zu können. Und die Idee, dass man nicht nur... Proteine hat als Ansatzpunkte für Behandlung, sondern auch die Bauanweisungen für Proteine. Dies mit moderner und Biotech ganz in den Vordergrund getreten. Und da sind wir der Meinung, dass das von extrem großer Bedeutung sein wird für die Zukunft, sowohl für die Huntington-Erkrankungen wie auch für Krebsbehandlungen und viele andere Erkrankungen. Also von daher ergeben sich in der Tat Schnittmengen und wichtige Berührungspunkte schön dafür. Und eine Ergänzung von mir, das hat ja auch jetzt die Covid-19-Zeit auch gezeigt, wirklich mal, dass man in der breiteren Gesellschaft nochmal besser versteht, wie funktioniert Forschung, äh, wie funktioniert Zulassung, wie ist der Zugang zu Medikamenten. Dann, glaube ich, alle jetzt nochmal, was mhm. wir schon wussten, mhm. äh, haben jetzt alle nochmal viel mehr mitbekommen, wie auch wir unser Wissen vertiefen viel, können. Was das heißt, quasi drei Stunden Ja, genau, könnt jetzt jeder, <lacht> genau. genau. Also, dann jetzt nochmal einen eine, eine Hinweis, eine Danksagen von Todes. Danke für die klare und verständliche Darstellung. Es tut gut, sie zumindest online zu sehen. Auch ich freue mich auf ein persönliches Wiedersehen. Grüße und viel Freude. Das wünschen wir uns auch. Genau, danke dafür. Genau. Gibt es denn noch weitere Fragen, Anmerkungen hier aus der Runde? Die Online-Fragen haben wir jetzt abgearbeitet. Alle Fragen beantwortet Die Rosita. Willst werden wir mal ein Mikrofon oder? Ja, bitte ein Mikrofon. Das ist nur ganz was Allgemeines. Sie mhm. haben so eine Aufstellung gemacht, wo Teilnehmer dabei waren. Sie, der Professor Saft und der Professor Briller. Und da steht Berlin. Der ist doch seit über einem Jahr nicht mehr in Berlin, sondern in München. Das ist völlig richtig. Das war damals, das ist ein, habe ich wieder verwertet, das Bild. Er ist in der Tat jetzt in München. Freuen uns sehr, dass in der Technik-Universität jetzt. Leiter der psychiatrischen Klinik ist. Danke. Okay. Ich habe natürlich was vorbereitet. Ah. Ah. Ich habe einen Dankeschön. Ich es mal an der Kamera vorbei. Ein Dankeschön für Sie, Herr Landmeier, und ein Dankeschön für diese Richtung. Vielen, vielen, herzlichen vielen Dank. Dank. Das Württemberger. Ja, natürlich. <lacht> Danke. Wir so, okay, vielen, vielen danken, genau. Wünschen allen noch einen schönen Nachmittag. Äh, euch allen hier eine gute Heimfahrt und äh, genau, einen schönen Tag noch. Einen, genau. Wir machen noch ein Foto, ne? Ja, gemeinsam. Gut. <lacht> vielen Dank, alle.